Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem grünen Zukunftstag. Die Zukunft ruft nach neuen Ideen. Unser grüner Zukunftstag mit der Stadtgesellschaft. Schön, dass schon so viele Leute dabei sind. Ähm, ich würde beginnen, euch kurz zwei, drei organisatorische Hinweise zu geben. Ähm, und danach würde ich direkt an Werner übergeben, der euch dann auch noch mal begrüßen möchte. Und danach stellen wir dann auch unsere Gäste vor, die dann gleich reinkommen, sozusagen. Ähm, vorneweg. Als allererstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Team in der LGS, die ähm, den ganzen Tag hier heute schon ähm, an den Bildschirmen sitzen und alles äh, Mögliche für uns vorbereitet haben, Berners und meine Fragen den ganzen Tag geduldig beantwortet haben. Ähm, wir haben bereits heute Nachmittag ähm, elf parallel, parallel stattfindende Workshops gehabt, ähm, die auch von unserem Team betreut wurden, wo 50 ähm, MultiplikatorInnen der Stadtgesellschaft da waren, wo wir in thematischen Workshops denen zugehört haben. Das heißt, da steckt schon ganz schön, ganz schön viel organisatorischer Aufwand dahinter. Und ähm, jetzt wollen wir heute Abend noch mal weitermachen und eben mit unseren vier Gästen auch noch mal äh, zuhören. Und darauf freue ich mich sehr, ähm, wenn ihr gleich Fragen habt an unsere Gäste, dann könnt ihr die in dem Chat stellen. Es wurde gab auch vorher bereits die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen. Aber wenn ihr die nicht genutzt habt und euch heute Abend spontan Fragen kommen, dann stellt die gerne. Der Hinweis an unsere grünen Mitglieder auch schon mal. Ähm, es gibt sicher auch vieles, was man grünintern nochmal besprechen möchte oder viele Fragen auch an unsere grünen VerantwortungsträgerInnen aus dem Senat, aus der Fraktion oder auch an Werner und mich. All das können wir parteiintern, insbesondere auf unserem Kongress im September, auch nochmal besprechen. Heute ist der Tag, wo wir der Stadtgesellschaft zuhören. Insofern wundert euch nicht, wenn wir uns hier nicht in grünen Debatten verlieren am Ende, sondern tatsächlich auch mal äh, offen nach draußen fragen. Das ist das Ziel der Veranstaltung heute. Und darauf freue ich mich sehr. Und bevor ich gleich an Werner übergebe, noch ein technischer Hinweis. Ihr seht es vielleicht, dass ich ständig hin und her gucke. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie äh, keine Lust habe, äh, euch anzugucken, auch wenn ich euch leider nicht sehen kann. Das liegt daran, dass Werner und ich äh, von unserem Team so großartig vorbereitet wurden, dass wir mehrere Bildschirme nutzen müssen, um die vielen Regieanweisungen, die wir bekommen, äh, irgendwie verarbeiten zu können. Wenn wir also irgendwie mal kurz weggucken, liegt das nicht an Desinteresse oder so, sondern an den verschiedenen Bildschirmen. Wundert euch darüber nicht. Ähm, und ich glaube, das war es zumindest an organisatorischen Hinweisen. Und dann würde ich jetzt noch an Werner übergeben. Ja, ich habe die Ehre, euch heute noch kurz inhaltlich zu begrüßen. Wir freuen uns tierisch, dass dieser Tag jetzt schon so produktiv läuft und so, ähm, so wahnsinnig viel Input hat. Wir haben in elf Facharbeitsgruppen oder elf Workshops uns heute schon mit der Frage beschäftigt, wie sieht das Berlin der Zukunft aus? Weil die Zukunft ruft ja nach uns und wir wollen die Antworten drauf geben. Ähm, wir sind zurzeit in einer sehr enormen Ausnahmesituation, die geprägt ist von Corona. Wie kommen wir da raus? Wie gehen wir damit um? Wie können wir auch ähm, jetzt Arbeitsplätze nochmal schaffen? Äh bestätigen oder nicht verloren gehen lassen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir uns nicht über die Zeit danach Gedanken machen müssen, aber auch über die Zeit, wie nutzen wir das jetzt mit dem Konjunkturprogramm, mit den Geldern, die wir investieren. Denn wir wollen nicht einfach wieder zurück zu dem alten Normal. Wir wollen eine andere Gesellschaft schaffen und weil die ist bitter nötig. Wir haben uns immer gesagt, wir müssen die Klimakatastrophe ernst nehmen und dagegen arbeiten. Wir haben gesagt, wir wollen die Schere zwischen Arm und Reich weiter schließen, dass sie nicht weiter aufgeht. Wir wollen die Mietenkrise, die es in Berlin gibt, weiter angehen. Es gibt so vieles, ja, wo wir einfach noch weiter ran müssen. Und ich freue mich da auch sehr, dass die Themen jetzt auch wieder hochkommen, dass wir wieder Zeit haben, uns auch mit den inhaltlichen Themen zu beschäftigen. Als ich bei der Unteilbar-Demo war, wie wir wirklich kilometerweise demonstriert haben für eine offene Gesellschaft, als jetzt die Black Lives Matter-Demo war, ich muss für mich gestehen, ich habe mich dann nicht mehr hingetraut, weil für mich der Abstand nicht mehr groß genug war. Aber es war für mich beeindruckend, wie viele Leute da waren und wie dort demonstriert wurde für eine offene, teilhabende Gesellschaft. Und wir müssen aus Berlin heraus auch immer mehr auch wieder tun. Ich glaube, wir haben die ersten Schritte gemacht. Gerade wird das Landesantidiskriminierungsgesetz ja sehr stark diskutiert, wo wir als erstes Bundesland einmal gesagt haben, wir bauen in uns rein, dass wir uns auch die eigenen Verwaltungen angucken und auch Diskriminierung dort anscheinend nehmen. Aber das kann noch nicht genug sein. Da müssen wir auch in vielen Punkten weitergehen. Ich glaube, eine rot-rot-grüne Regierung oder ein linkes Projekt und gerade auch mit grüner Beteiligung gibt die Chance, so einen progressiven Vorreiter zu sein. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Ja, wir haben in drei Gesetzen beispielsweise Geschlechtsgeschichte geschrieben mit dem Mobilitätsgesetz, was es so noch nicht gab, mit dem Mietendeckel, das es so noch nicht gab, mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz, das es so noch nicht gab. Aber das ist eben auch der erste Anfang. Auch bei der Verkehrswende, wir haben gerade erst einmal begonnen. Die Pop-up-Fahrräder sind da ein bestes Beispiel. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Wir waren da in den Planungen dran, weil wir diesen Umbau wollen. Aber das ist erst ein ganz kleiner Teil. Und wie es in Zukunft weitergehen soll, das wollen wir jetzt mit unseren Diskutantinnen besprechen. Aber das wollen wir auch mit euch besprechen. Und deshalb wollen wir am Anfang mal erstmal hier eine kleine Umfrage machen, die euch jetzt dann gleich eingeblendet wird. Gleich zur Vorwarnung, oder, also nicht Vorwarnung, aber zur Information. Wir können da immer nur fünf Antworten stellen. Und weil wir von euch gerne wissen möchten, was für euch persönlich eine lebenswerte Stadt ausmacht, und das für uns unmöglich war, das in fünf Antworten zusammenfassen, kommen jetzt zwei Umfragen hintereinander. Stimmt mal ab. Ihr könnt dann quasi in jeder Umfrage einmal eine Abstimmung geben. Also, wir möchten euch wissen, was für euch persönlich eine Stadt oder Berlin lebenswerter machen würde. In der ersten Runde habt ihr die Antworten wie mehr Platz für Rad und Fuß auf den Straßen, bessere ÖPNV, mehr Grünflächen, sauberes Wasser, mehr bezahlbaren Wohnraum in der ganzen Stadt, bessere Schulen und Sozialeinrichtungen, mehr Kitas oder bessere Infrastruktur und Wohnmöglichkeiten. Ich sehe schon, hier wird fleißig abgestimmt und über 50 Prozent haben schon teilgenommen. Wir warten noch kurz. Fragen noch weiter nach oben gehen. Sehr gut, dann würde ich jetzt mal diese Umfrage schließen. Ähm, wir können ja mal kurz das Ergebnis erstmal einblenden für die erste Runde. Ähm, das, da sehen wir, 40 Prozent will eine Verkehrswende. Das äh, ist gut. Auch die Mietenpolitik äh, ist äh, sehr weit vorne und die Grünflächen mit 13 Prozent bessere Schulen 15 und bessere Infrastruktur aber es ist ja auch nicht ausschließend wir würden jetzt noch mal kurz die zweite Runde machen weil wir haben ja gesagt wir haben mehrere ähm, äh, Möglichkeiten hier und die zweite Runde nochmal mal mit der lebenswerten Stadt genau was würde für dich das persönlich lebenswert machen äh, jederzeit überall frei und sicher sich bewegen können schnell einen Termin am Bürgeramt zu bekommen, eine Stadt ohne Rassismus und Diskriminierung, mehr Clubs oder kulturelle Angebote und dauerhaft zwei Flugplätze in Berlin. Und Da sehen wir auch, hier geht schon mal, ähm, also sehr überraschend haben die Flugplätze äh, sehr wenig Prozente bekommen, das ist, äh, das freut uns jetzt sehr, ähm, wir haben, ja, aber wir, das hatten wir jetzt auch schon fast vermutet ähm, und ähm, Antirassismus und Antidiskriminierung hier sehr stark, wie ich das sehe und auch, aber auch die Frage nach Sicherheit im öffentlichen Leben. Sehr schön, das freut mich. Erstmal danke für euren Input, wir werden das später gleich nochmal mit aufgreifen und jetzt stellen wir kurz unsere Referentinnen vor. Ich freue mich wirklich extrem, ähm, dass wir heute hier in dieser Runde Naika Vorotan begrüßen dürfen. Hallo Naika, ähm, vielleicht schaltet sie schon mal mit dazu. Naika ist Sozialwissenschaftlerin, äh, hat in der, an der Uni Göttingen promoviert, ähm, und ist jetzt, äh, wir sind sehr glücklich, sie an der HU nach Berlin gelockt zu haben. Ähm, wurde auch schon öfters ausgezeichnet, hat zum Beispiel 2011 den Integrationspreis von Berlin gewonnen ähm, und leitet die Forschungsgruppe junge islambezogene Themen in Deutschland an der HU und auch das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und ist seit 2018 auch die Direktorin der Berlin, des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Also sehr, sehr viele Titel, aber vor allem sehr sprach- und schlagfertig, wie wir in vielen Punkten schon mal festgestellt haben. Und eine große Vorkämpferin und wichtige Akteurin hier in Deutschland und Berlin für eine offene Gesellschaft. Hallo Naika. Ja, auch von mir. Hallo Naika. Und ich möchte euch dann auch direkt äh, unseren zweiten Gast vorstellen. Und zwar Uwe Schneidewind. Uwe ist ähm, eigentlich... Äh, studierter Betriebswirtschaftler, hat Betriebswirtschaftslehre in Köln studiert, ging nach der Uni in die Unternehmensberatung, um an einer Beratungsgruppe für Nachhaltigkeitsmanagement teils, äh, mitzuarbeiten. Also Unternehmensberatung ist nicht immer äh, McKinsey, sondern kann auch äh, Nachhaltigkeit machen und hat dann promoviert am Institut für Wirtschaft und Umwelt in, in der Schweiz, in St. Gallen, ähm, hatte dann eine Professur an der Uni Oldenburg, bevor er Universitätspräsident wurde und dann ähm, hat ja auch die Leitung des Wuppertaler Instituts übernommen. Wer das nicht kennt, das Wuppertal-Institut ist ähm, eine Forschungseinrichtung, die sich lokal, national, aber auch international mit Ressourcen, Klima und Energieherausforderungen befasst. Und was mich sehr freut, Uwe ist aktuell OB, also Oberbürgermeisterkandidat in Wuppertal. Die Wahl ist im September 20, also im September diesen Jahres und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg, lieber Uwe. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Dann freue ich mich sehr, dass wir Matthias Hammann in unserer Runde begrüßen dürfen. Matthias ist äh, Mitarbeiter in der Berliner Stadtmission und kümmert sich dort vor allem um die Obdachlosen und Geflüchteten hier in der Stadt. Auch er hat schon Preise gewonnen, nämlich den Integrationspreis von Mitte 2015 und den Europapreis des Landes Berlin 2016. Ähm, und aktuell ist er auch mit Dieter Pool in der Stabsebene von christlich und gesellschaftliche Verantwortung, ähm, indem er sehr viele Konzepte schreibt und Verbesserungen für die Lebensumstände erarbeitet, für, gerade für Menschen mit Obdachlosigkeit oder für Geflüchtete. Ähm, er ist auch selbstständiger Kommunikationstrainer und hat uns davor schon kurz mal Tipps gegeben, wie man besser schreiben kann, weil unsere Schrift nicht so hübsch war wie seine. Das hat uns auch schon, da sind wir noch sehr gespannt. Und ist auch ansonsten noch hier in Berlin sehr viel ehrenamtlich in diesen Bereichen aktiv. Mentor Me zum Beispiel, Rock Your Life oder Startup for Your Future. Da ist er überall mit dabei. Also eine starke Kraft der Berliner Stadtgesellschaft. Herzlich willkommen, Matthias. Und dann last but uh, certainly not least möchte ich euch noch Helena Marshall vorstellen, ähm, die Jüngste in der Runde, die herzlichen Glückwunsch im März diesen Jahres Abitur gemacht hat und zwar in der wunderbaren Stadt Frankfurt, das kann ich persönlich als Hessin nur sehr begrüßen, ähm, ist ähm, seit Ende 2018 eine der führenden Fridays for Future Aktivistinnen, hat viel Kampagnenarbeit gemacht, auch äh, Weltweit auch mit anderen Klimaaktivistinnen zusammengearbeitet, ist also da sehr gut vernetzt und ähm, hat unter anderem die, ähm, den Sommerkongress von Fridays for Future auch mitorganisiert äh, in Dortmund. Hat, und im Februar hat Helena ähm, eine Brandrede bei der Hauptversammlung von Siemens gehalten. Vielleicht kennt daher der ein oder andere sie, weil das ist wirklich viel durch die Medien gegangen und hat äh, dort den Vorstand knallhart zur Rede gestellt, was mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Und deswegen freue ich mich sehr, Helena, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, das ist, das ist unser Podium für heute. Sehr, sehr spannend. Ihr könnt, wie gesagt, die Fragen stellen. Wir versuchen, die dann noch mit reinzusortieren und ihnen dann auch weiterzuleiten. Aber wir würden jetzt gerne erstmal mit Inputs von euch vieren anfangen. Und da würde ich als allererstes mal Naika bitten, einen kurzen Input zu halten. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich auch Teil dieses spannenden Prozesses jetzt sein kann. Ihr habt uns ja gesagt, wir sollen alle nicht länger als drei Minuten sprechen und dabei so ein bisschen reingeben, was wir uns vorstellen würden von einer progressiven Stadtpolitik, wo wir hier die Rolle der Grünen sehen würden. Und äh, ich würde mal anfangen mit einer kurzen mit einer kurzen Hintergrund- und einer Problemdefinition. Und ihr habt mir ja das Thema offene Stadtgesellschaft gegeben. Und ich habe mir so ein bisschen die Zahlen angesehen und versucht, das mal umzurechnen auf die Bevölkerungsstrukturen. Und wenn wir sagen, Berlin selbst als Stadt hat ungefähr 3,7 Millionen Einwohner, dann wissen wir auch, dass mehr als ein Drittel, 35 Prozent, dieser Stadt einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und die Frage, die sich die ganze Zeit stellt und die jetzt im Moment äh, besonders stark nochmal äh, auch von Black Lives Matter nach vorne geschoben wird, ist die Frage der Repräsentation. Äh, werden eigentlich Bürgerinnen und Bürger die äh, Migrationshintergrund haben, zu vulnerablen Gruppen gehören, als schwarze Deutsche gelten oder als andere Deutsche bezeichnet werden. In unterschiedlichen Konnotationen werden die eigentlich angemessen in der Stadtgesellschaft repräsentiert. Die Stadt hat für sich selbst ein Image als pluralitätsoffene Stadt. Wir haben eben in der Kurzen Befragung gesehen, dass offensichtlich für 60 Prozent der Teilnehmenden hier an dem Webinar die Frage Antidiskriminierung und Antirassismus sehr wichtig ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die AfD hier bei den letzten Abgeordnetenwahlen durchaus nicht wenige Stimmen holen konnte, 14 Prozent, dass es also durchaus auch ein Potenzial gibt. Die AfD hat, wenn man so möchte, ungefähr den gleichen Stimmenanteil wie die Grünen. Also insofern können wir nicht einfach so die Grünen Pass pro Toto als Signum dieser Stadt sehen. Wir haben zu gleichen Teilen auch Menschen, die das aktiv abwehren. Wie gehen wir damit um? Wir wissen, die Stadt selber gehört eher zum unteren Drittel der 16 Bundesländer, was die ähm, Reichtumsverteilung geht. Es ist also eher ein ärmeres Bundesland. Wir haben in Berlin kaum Industrie. Wir haben vor allen Dingen öffentlichen Dienst, der Kulturbetrieb und die Studierenden sind ein Zeichen dieser Stadt. Aber gleichzeitig haben wir hohe Transferzahlen, hohe ähm, Zahlen an Menschen, die von Hartz IV und anderen Transferleistungen abhängig sind. Da kommt Berlin direkt hinter Bremen. Das ist also etwas, was wir wissen müssen, dass diese Stadt im Grunde genommen in vielen Momenten eine gespaltene Stadt bleibt. Sie hat hohe Ungleichheitsquoten. Wir haben eine hohe äh, Ungleichheitsverteilung, was die Schulen dieser Stadt angeht. Und wir haben Mietpreise, die stetig steigen. Das heißt, die Ungleichheit, mit der die Stadt konfrontiert ist, wächst. Gleichzeitig hat schon die, die, die Landesregierung politische Maßnahmen eingeleitet, diverse Landesregierungen. Wir haben 2010 schon ein Landespartizipationsgesetz bekommen, um die Repräsentation ein bisschen zu verstärken. Das Gesetz wurde gerade evaluiert. Es wird, wurde und wird aktiv über die Mietpreisbremse weiterhin diskutiert. Eben habt ihr schon erwähnt, das LADG, das quasi erste seiner Art als explizites Antidiskriminierungsgesetz, was auch soziale Schicht und Lage mit reingeholt hat in die Ungleichheitsmechanismen. Das ist beim Bundesantidiskriminierungsgesetz nicht so, also beim GG-Gleichstellungsgesetz. Ähm, wir wissen auch, dass die Zahl sehr viel investiert, um Ehrenamt zu stärken. Also es, es geschieht schon etwas politisch. Trotzdem ist die Frage, wo soll das hingehen und was können die Grünen vielleicht hier noch als Zeichen setzen? Oder wo, kann man sagen, sind sie einfach zu wenig präsent? Ähm, ich würde sagen, die Grünen fallen nicht auf in konkreten Fragen zu Migration. Äh, auch wenn äh, die Grünen-Mitgliederinnen für sich wahrscheinlich sehr stark sagen würden, haben wir eben gehört, Antirassismus, Antidiskriminierung ist eines der Kernthemen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, das, die Frage gerechte Schulen und bessere Schulen haben auch hier im Chat nur 15 Prozent als besonders wichtig gegeben. So wird das nichts. Man kann nicht äh, große Werte nach vorne schieben und wenn es dann um Strukturbelange geht, sagen, das können die Linken oder die SPD oder wer auch immer machen. Also da merkt man, dass das ein großer Kern vielleicht Fehler der Grünen ist, sehr viel in diesen postmaterialistischen Diskursen zu bleiben und bei den Strukturfragen nicht nachhaltig genug sichtbar zu sein. Die Grünen sind auch nicht präsent im Ostthema, Ostpolitik, Ostidentität oder mangelnde Anerkennung. Das heißt, genau das sind die zwei Punkte, wo die Stadt gespalten ist. Da, finde ich, könnten die Grünen deutlich mehr Gesicht zeigen. Wenn wir uns die Zahlen ziehen für die potenziellen Wähler mit Migrationshintergrund, so sind das über 10 Prozent. Diese Wählergruppe, die spricht die grüne Partei kaum an. Auch kann man in den Gremien der Grünen trotz großem Bekenntnis zu Vielfalt und Offenheit kaum Menschen sehen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Die Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit wohnen, werden, wie ich eben schon gesagt habe, eher mit den anderen beiden Parteien SPD und Linken verbunden. Das ist auch okay, wenn man sich das aufteilt und bei den Grünen bleibt immer im Kopf vor allen Dingen Klima hängen. Aber ich habe den Eindruck, dass im Grunde genommen, wenn man sich die potenzielle Wählerschaft anguckt, deutlich stärker mit dem Thema offene Gesellschaft, äh, Politik gemacht werden könnte, wenn man auch damit mehr als nur Symbolpolitik meinen würde. Das wäre also insofern mein Input. Es gibt bestimmte Punkte, über die man nachdenken kann, wenn man offensiv werden möchte. Da haben auch andere Städte schon eine Vorreiterrolle gespielt. Es gibt die Charta von Palermo, die Charta von Palermo, die das Recht auf Freizügigkeit festsetzt und als Menschenrecht diskutiert. Wir können gerne nachher darüber sprechen, ob das etwas wäre, woran sich die Grünen Berlin auch orientieren könnten. Und es gibt auch verschiedene Städte, zum Beispiel Barcelona oder Städte in England oder in den USA die sich selbst als Sanctuary Cities deklariert haben und sich ganz aktiv ähm, gegen Abschiebungen und für die Integration von irregulären Migrantinnen und Migranten in der Stadt organisieren. Ich glaube, auch das könnte ein Thema für die Stadtgesellschaft in Berlin sein und ich finde, das würde zu den Grünen passen. So viel erstmal meine Input. Ja, vielen äh, vielen Dank, Naika. Das ähm, war wirklich, glaube ich, für uns äh, sehr spannend zu hören, auch wenn es eine Herausforderung war. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Nun äh, würde ich mich aber sehr freuen, wenn Uwe als Nächster ähm, auch einen Input geben würde. Bitte, Uwe. So, jetzt darf ich auch reden. Ja, ihr habt also auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen. freue mich sehr, dabei zu sein. Man merkt, ihr habt es euch wahrlich nicht einfach gemacht. Ne? Also von Naika kamen da jetzt ja auch sehr klare Ansagen, dass sozusagen das linke Projekt an einigen Ecken auch Richtung links kränkelt. Jetzt habt ihr jemanden, äh, Nina hat das ja gar nicht erwähnt, ich komme aus Wuppertal, auch arm, aber sexy, sozusagen so ein bisschen in vielen Dingen. Berlin im Maßstab 1 zu 10. Wir haben also rund 360.000 Einwohner hier. Eine Stadt im Strukturwandel, extrem bunte, gemischte Stadtgesellschaft und auch eine Reihe auch an ökonomischen Herausforderungen. Und ich trete dort eben als grün schwarzer Kandidat an. Also als ein Grüner, der von der CDU unterstützt wird. Und mein Impuls geht so ein Stück in die Richtung der Frage. Und das knüpft ein bisschen in gewisser Weise an Naika an. Was braucht es eigentlich, um diese progressiven Politik und Impulse, die jetzt gesetzt wurden, auch in den letzten Jahren, um die auch künftig noch stärker in die äh, Gesellschaft hineinzutragen und zu verankern? Weil wir die große Herausforderung haben, äh, dass wir insbesondere in den Schlüsselmetropolen nicht in die Logik gesellschaftlicher Spaltung kommen, wie wir es in anderen Ländern, in den USA ganz extrem, aber eben ja teilweise dann auch in unseren Städten schon vorfinden. Und Nike hat dafür auch ja noch mal sensibilisiert. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, von hoher Bedeutung, diese Verbindungen zu stärken ähm, in, äh, in unterschiedlichen Themenfeldern. Und ich meine, das habt ihr heute auch von der Anlage her schon klasse gemacht. Ne? Also diese elf Foren, diese ganzen unterschiedlichen Themen in der Bandbreite zu sehen. Und jetzt ist es eben wirklich spannend, an den Brücken auch künftig zu arbeiten. Also Wirtschaft und Umwelt zu, äh, klug zusammenzudenken. Urbane Qualität äh, und eine neue Mobilität. Auch solche Themen wie Kultur und Sport nochmal ganz anders und neu mit Stadtentwicklung äh, zusammenzudenken. Unternehmerisches Engagement und äh, Gemeinwohl. Also all diese Synthesen, die ihm dann helfen, Brücken äh, breiter in die Gesellschaft zu bauen aber auch im Thema Alt und Jung, so wie Naika das auch auffiel äh, bei der Frage Bildungspolitik, fand ich das extrem interessant, ähm, äh, sozusagen besseres Wohnen für Ältere waren 5%. Ne? Also man spürt, wie auch der Alt-Jung-Gegensatz dann doch noch sehr stark da ist und es, glaube ich, extrem wichtig ist. Und die Corona-Kulisse bietet da ja auch eine Steilvorlage, dieses über die Generationen hinweg voranzutreiben. Ich habe zurzeit in Wuppertheim totalen Spaß zu gucken, was sind Veranstaltungsformate, wo grüne Jugend mit senioren Seniorenunion zusammenkommt. Und das ist echt Wahnsinn, was da aufbricht, wenn man sozusagen jeweils, man sich bei bestimmten Themen auf so einer menschlichen Ebene auch begegnet, weil da plötzlich Personen aus Blasen herauskommen, aus denen sie sich bisher nie rausbewegt haben. Und zu sehen, jetzt auch in der Berliner Konstellation, wie kann man von Grün aus auch solche Brücken bauen. Und das ist natürlich jetzt in eurer Ausgangssituation herausfordernder, aber ich glaube, es lohnt, daran zu arbeiten und dafür vielleicht drei sozusagen kurze Impulse und, und Grundrichtungen, wie man das angehen kann. Ich glaube, einmal ist es wichtig, so integrative Leitideen zu haben, also Überschriften und wie man das packen kann. Wir haben jetzt gerade von den Grünen in NRW ähm, so ein Post-Corona-Papier aus dem Expertenrat generiert unter dem Stichwort Teilhabe. Also Teilhabe ist so ein Begriff, der geht von der ökonomischen Teilhabe über eine politisch-demokratische Teilhabe bis hin an das gesellschaftliche Teilhaben. Also das ist ein Dachbegriff, wo ich dann plötzlich Perspektiven aufzeige. Ein ähnliches Potenzial haben diese erweiterten Wohlstandsdimensionen und Begriffe. Also auch deutlich zu machen, Wohlstand hat immer auch einen ökonomischen Kern, aber ist im urbanen Raum so viel mehr. Die OECD und viele andere haben da sehr etablierte, auch längst in den anderen Milieus akzeptierte Rahmen entwickelt, die man durchaus dann zu einer Perspektive, einer Stadtpolitik machen kann. Das Zweite, und ich meine, da ist Berlin zurzeit in vielerlei Hinsicht der Vorreiter, sind Experimentierorte zu schaffen. Also diese neuen Synthesen, die, die ja auch Annäherungsräume brauchen, die erlebbar zu machen. Ich meine, ihr habt mit dem, was ihr mit dem Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht habt, jetzt auch Pop-up-Lanes und anderem und vielen anderen, ist Berlin ja schon ein Ort, der sich für Experimentieren anbietet. Und dort auch für die anderen Themenbereiche einfach zu sehen, wo ist Lust zum Experimentieren, institutionell, aber auch auf Zeit, um dieses neue Berlin 2050 auch schon in den Jahren 22, 23, 24 spürbar werden zu lassen. Und das dritte schließlich, neue Allianzen. Also aus diesen klassischen Allianzen mal rauszugehen und zu sehen, jetzt nicht nur zwischen Wirtschaft und Politik, sondern der Kultur, aber auch der Sportsektor, die Kirchen. Ich finde das toll, dass Matthias Hamann auch mit dabei ist, gerade über den Kirchentag mit Joachim Lenz immer ganz viel zu tun hatte, die Stadtmission als Schlüsselakteur, aber natürlich auch die anderen Religionsgemeinschaften, die Zivilgesellschaft. Das neue Mobilitätsgesetz wäre ohne Radverkehrsentscheid und so ein ganz anderes zivilgesellschaftliches Engagement nicht möglich gewesen. Und durchaus auch die Wissenschaft und gerade die Vorreiterinstitutionen. Und auch da hat ja Grün tolle Akzente gesetzt, gerade mit dem, ich glaube, jetzt in den letzten Tagen verkündeten Forschungsverbund Wissenwandel Berlin, wo ja die ökologischen Vorreiterinstitute jetzt ein eigenes Unterstützungsprogramm haben, ne? Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Ecologic, ICT und andere. Und wir sind ja Anja Schillanek und die Eva-Maria Ponski gewesen, die jetzt diese Form von neue Zukünfte denken und nicht nur im theoretischen Raum, sondern mit Praxis verbinden, voranbringt und da habt ihr eben auch gewaltige Ressourcen in Berlin, die man dann für solche neuen Brückenbauten verwenden kann. Also das vielleicht so als Perspektive, wie kommen wir noch stärker und wie kommt man noch stärker auch in die Mitte der Stadtgesellschaft und leistet einen aktiven Beitrag zur Integration und nicht zum Auseinanderfallen. Vielen, vielen Dank Uwe und ähm, bevor ich jetzt gleich Helena das Wort gebe, möchte ich einmal darauf hinweisen, ihr könnt ja ähm, auch als ZuhörerInnen und ZuschauerInnen Fragen stellen und ähm, bei Grünen ist es so üblich, dass wir gerne quotiert äh, auch die Leute dann zu Wort oder die Fragen äh, vorlesen äh, und quasi quasi zu Wort kommen lassen. Und wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn auch noch die eine oder andere Frau eine Frage stellen würde. Also tut euch keinen Zwang an, fragt im Chat gerne alle spannenden Fragen, die euch einfallen. Und jetzt würde ich aber erstmal Helena das Wort geben für ihren Input. So, jetzt wird man mich aufhören können. Perfekt. Äh, auch nochmal vielen Dank, dass ich heute an der Runde. Äh, hört man mich? Ja? Okay. <lacht> Vielleicht irgendwie gerade nicht so. Okay, perfekt. Ähm, also, ich denke, wenn ich an die, in die Zukunft, zukunftsfähige Stadt oder lebensfähige, lebenswerte Stadt denke, dann als allererstes denke ich an eine emissionsarme Stadt, also eine Stadt, die irgendwie ähm, den Ansprüchen der Zeit und dass es eben gegen die Klimakrise vorzugehen gerecht wird. Und das natürlich in Berlin, also nicht nur auf Berlin, aber auch auf Städte weltweit, noch eine besondere Verantwortung, eben weil so ein riesen Teil der Bevölkerung in Städten lebt und weil das ein riesen Ballungsgebiet ist, ähm, erstmal für Menschen, aber auch für die Wirtschaftsaktivitäten, die irgendwie zu Klimakrise beitragen, und weil die Auswirkungen der Klimakrise auch in Städten noch mal ganz anders zu spüren sein werden, also das sehen wir ja jetzt schon teilweise mit der enormen Hitze im Sommer und irgendwie Hitzestress und so weiter, aber das wird auch in Zukunft noch stärker sein, wenn es um Naturkatastrophen geht oder andere Starkwetterereignisse und so weiter. Und noch dazu ist natürlich auch, wenn wir uns Verkehr und Energieproduktion, also zwei riesen Sektoren, anschauen, dass da fällt nochmal ein riesiger Verbrauch, natürlich auch auf Städte und so weiter. Und ich denke, wenn, wenn man irgendwie an Emissionsan denkt, ist das erstmal irgendwie so ein ganz drängendes Konzept. Und also das hat ja eigentlich wenig zu tun mit allem anderen. Aber das Gute ist eigentlich, dass in ganz vielen Fällen, wo es darum geht, Emissionen zu reduzieren, hat das auch ganz viel direkt damit zu tun, wie können wir Städte irgendwie inklusiver machen, wie können wir Städte so machen, dass sich mehr Leute darin wohlfühlen. Also, wenn wir zum Beispiel Verkehr anschauen, ähm, wenn wir Verkehr reduzieren, wenn wir irgendwie öffentlichen Nahverkehr, aber auch Fahrradfahren und Laufen und sowas, wenn wir ähm, zugänglicher machen und wenn wir Raum in der Stadt zurückgewinnen, dann ist das nicht nur quasi gut für die Emissionsbilanz, sondern auch gut für Menschen, die in so einer Stadt leben und die dadurch irgendwie mehr Raum für sich genug zurückgewinnen können. Wenn wir über sowas reden wie Stadtbegrünung oder wie, ähm, äh, dezentralisierte Energieproduktion durch irgendwie Solarzellen und so weiter, das sind alles Aspekte, wenn ich einfach mir das vor Augen führe oder wenn man Aufnahmen aus, von, aus anderen Städten äh, sieht, wo irgendwie eine freie Innenstadt und so weiter herrscht, das sind alles Sachen, ähm, die, die irgendwie gleichzeitig extrem schön sind für die Menschen, die da leben und ähm, ich denke, das sind Transformationen, die sind nicht nur notwendig, sondern die sind am Ende auch ähm, schön. Danke, Helena. Und jetzt zum äh, grünen Abschluss der Inputs bitten wir noch Matthias, uns äh, seinen Blick auf die Wunsch-Berlin der Zukunft zu richten. Oh. Ehemals noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Dann Müssen wir jetzt kurz mal die Brücke schlagen, bis es wieder geht. Und ich würde schon mal mit einer ersten Frage anfangen, weil ich fand das jetzt ganz interessant, dass Helena auch gesagt hat, eine Immersionärmung. Jetzt darf ich. Jetzt ah, darf ja. ich. Okay, ja. alles klar. Äh, wunderbar. Äh, auch hier wie bei ähm, Helena, die kurze Frage, hört man mich gut? gut Dankeschön, wunderbar. Ähm, ich finde, Helena hat gerade total gute Vorderer gegeben, indem sie mich total knapp geredet hat. Ich habe deswegen was, das, was ich mir gedacht habe, noch mal ganz kurz zusammengestrichen, weil das so vorbildlich war. Ähm, ähm, ich fasse mal zusammen so unter ähm, Liebe Grüne, ähm, bleibt fresh, das heißt, kümmert euch um ähm, tatsächlich um Alte, um Schwache, verfallt nicht in die eigenen Klischees ähm, und ähm, bleibt fresh. Das will ich ganz kurz erklären. Und zwar... Was ich erlebe in der sozialen Arbeit, ich habe mit Obdachlosen zu tun, mit ähm, stadteinsamen, stadtarmen Menschen, quer durch ähm, alle Altersgruppen, aber auch mit Geflüchteten, ähm, sehe ich die Herausforderungen tatsächlich in den zehn Jahren, die ich da tätig bin, ähm, sehr stark wachsen. Sei es in der Zusammensetzung der, der, der Herkunft, ähm, wo Leute herkommen, aber auch die Art und Weise, ähm, welche das sind. Beispiel, ähm, wir erleben immer mehr ähm, ältere Menschen, die vor unseren Unterkünften stehen und sagen, heute Morgen hatte ich noch eine Wohnung, jetzt nicht mehr. Und das sind vor allen Dingen ältere Leute, die ganz stark nicht nur mit Altersarmut, sondern auch mit Alterseinsamkeit und mit ganz viel mit Scham ähm, zu tun haben. Also Obdachlosigkeit zum Beispiel fängt ungefähr sieben bis acht Jahre vorher an. Da sind irgendwann zwischendurch ganz viele Briefe und Rechnungen, die nicht geöffnet sind. Und das ist gerade für ältere Leute mit ganz viel Scham ähm, behaftet die zum Beispiel sich, ob das teilweise nicht eingestehen wollen oder ähm, was auch mit Scham behaftet ist, zum Amt zu gehen, um da Hilfe zu fragen. Das heißt, da braucht es neue und vor allen Dingen ganz sympathische ähm, Konzepte, vielleicht auch für Leute, die einen nicht unbedingt wählen, vielleicht auch für Leute, deren Mentalität man nicht teilt, aber die nichtsdestotrotz ähm, Teil dieser großen, wunderbaren ähm, Stadt eben auch sind. Ähm, dann als nächstes, ihr habt das, ähm, ihr habt das Wirtschafts- ähm, die den Senatsverwaltung für Wirtschaft. Ähm, Seid da auch, ähm, bleibt da offen und frisch für neue Ideen und Konzepte. Vielleicht auch, wo man gar nicht so stark denkt. Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich habe zwei Frauen dabei unterstützt als Mentor, die aus Syrien waren und ein eigenes Catering-Unternehmen gegründet hat. Das Förderprogramm kam leider nicht aus Berlin. Es kam vom Bund und ist ähm, Anfang dieses Jahres eingestellt äh, worden. Neiker wird bestätigen, dass ähm, Leute, die migrieren, weit häufiger Firmen ähm, und Unternehmen gründen, aus ganz, ganz vielen Gründen, als Leuten, die schon in der Gesellschaft sind, wo sie halt hinmigrieren. Und ich muss sagen, ich habe selten Menschen erlebt, wie die beiden ähm, Frauen Mitte 40, die vor drei, vier Jahren nach Deutschland gekommen sind und mit unheimlich viel Schwung ein Unternehmen gegründet haben. Also ich habe schon Respekt vom deutschen Stor äh, Steuerrecht. Ich würde sagen, die hatten noch mehr und noch mehr Power, sich damit auseinanderzusetzen. Und da auch... Ähm, tatsächlich nicht in die Klischees zu verfallen, verfallen, ich bin mal ein bisschen platt, Wirtschaft ist blöd. Nein, ganz viele Leute nutzen eigenes Unternehmertum dazu, sich auch tatsächlich selbst emanzipieren. Und wenn man so in die Geschichte der Grünen reinguckt, dann ist doch grüne Politik ganz stark darauf ausgerichtet, sich selbst zu empowern und sich selbst zu ermächtigen. Also da auch bleibt äh, bleibt fresh. Und als nächstes und als letztes ähm, nicht in eigentlich Klischees verfallen ähm, und auch mal so unangenehme Dinge halt angehen. Ich habe das heute Morgen schon erzählt und ähm, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht ähm, schlecht ausgelegt. Ich, in der geflüchteten habe ich ganz viel erlebt, dass da sehr engagierte Politikerinnen und Politiker zu mir kamen und sich ganz stark immer um ähm, Frauen gekümmert haben, was ich ganz, ganz wunderbar finde, denn vor 20, 30, 40 Jahren wäre das nicht gewesen und das ist ein unheimlich wichtiger ähm, Bereich und wir haben das in ganz vielen Bereichen erlebt, dass es da tatsächlich noch äh, Ressourcen gibt in der Obdachlosenhilfe, wo ähm, Frauen noch mal eine ganz andere Förderung brauchen, ganz oft in missbräuchlichen Beziehungen sind. Aber anstatt in ein Entweder-oder zu fallen, ist mein Wunsch an euch, bleibt fresh und denkt in Sowohl-als-auch. Das heißt, ähm, verfallt nicht in, in die Klischees, dass so bestimmte quasi zum Beispiel Männer irgendwie das nicht verdient hätten. Nee, im ganzen Gegenteil, die müssen wir auch mitnehmen. Um quasi da ein Beispiel zu bringen, ähm, als meine Notunterkünfte, für die ich zuständig war, als sie irgendwann geschlossen wurden, und Gott sei Dank wurden sie geschlossen, denn ähm, es war nicht gut, dass sie offen waren, obwohl wir all unser Herzblut reingegeben haben, um da darin zu arbeiten, mit ganz, ganz viel Unterstützung ähm, aus der Kommunalpolitik und von ganz vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, Das Folgendes passiert, da sind geflüchtete Menschen in andere Bezirke, in bessere Unterkünfte verlegt worden, und man hat sich immer ganz stark auf die Familien fokussiert, die eben vor Ort sind, ne, weil Kita-Platz, Schulplatz etc., aber wisst ihr, wenn man dadurch immer die, meisten, die, die meiste Last aufgebürdet hat? Immer irgendwelchen alleinreisenden äh, Männern, immer so mit dem Impetus, die, die schaffen das schon, die schaffen das schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, aber da wartet man das einfach. Und da gibt es ganz viele Initiativen schon in dieser ganz wunderbaren Stadt, die sich genau darum kümmern, anstatt einzelne Gruppen, die vielleicht einem von der Mentalität her nicht so passen, so außen vor zu halten, sie eher noch versuchen mitzunehmen, auch wenn manchmal das Trage ist, Tragische ist, dass die vielleicht einen nicht unbedingt wählen oder für einen sind, kann man trotzdem für sie Politik machen. Und ich glaube, das wäre was Freshes. Ja, vielen, vielen Dank für eure Inputs. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen, ähm weil hier auch schon einige Rückfragen an Naika gekommen sind, ähm, da ähm, mal einzusteigen. Und ähm, Matthias ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt mal mehrere Fragen ausstellen und äh, euch dann einfach bitten, gesammelt zu antworten, weil ich glaube, wenn wir jede Frage einzeln stellen, ähm, dann wird das so ein Ping-Pong und das wird etwas schwierig. Ähm, ähm, deswegen fangen wir an mit der Frage von Phyllis an Naika. Und zwar möchte Phyllis wissen, was du von einer POC-Quote halten würdest, gerade äh, auch für Parteien, für Ämter und Wahllisten ähm, und wie könnten wir diese äh, realisieren, ins, insbesondere auch basierend auf äh, wissenschaftlich erhobenen Daten, also gerade POC-Quote ist ja immer eine Frage, wie kann man das auf, aufgrund von wissenschaftlich erhobenen Daten dann wirklich korrekt äh, realisieren und ähm, dann haben wir von Klaus die Frage, wie können die Grünen im Osten stärker werden und dort die Zustimmung zur AfD senken? Ähm, auch für mich finde ich eine sehr spannende Frage. Ähm, außerdem soll das Neutralitätsgesetz eigentlich abgeschafft werden. Ist das gut, ist das schlecht? Äh, wollen wir das weiter? Sollte man es reformieren oder ganz abschaffen? Ähm, vielleicht soweit erst mal und ähm, vielleicht ergeben sich daraus auch noch weitere Fragen. Ich würde mich tatsächlich auch nochmal sehr freuen, Naika, wenn du nochmal, und das ist jetzt tatsächlich meine persönliche Frage, ähm, weil ich vorhin auch in dem Workshop zu gerechte Chancen war, also wo es um Bildung ging, ähm, nochmal was dazu sagen würdest, wie, vielleicht kannst du das nochmal weiter ausführen, wie hast du das gemeint, man muss Bildung und Integration zusammendenken, genau meine Erfahrung, gerade äh, auch als Lehrerin sage ich das, auch selbstkritisch denken, Lehrerin, Oft äh, viel zu sehr in Schubladen. Kinder werden nicht immer da abgeholt und mit dem gefördert, was sie eigentlich brauchen, weil es einfacher ist, die Schublade aufzumachen, das Kind ist da und das Kind ist da und ähm, was, was kann auch LehrerInnen helfen, vielleicht das zu durchbrechen, weil ähm, da habe ich tatsächlich, bin ich oft gescheitert. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Und gerne die anderen auch dann nochmal anknüpfen daran, wenn ihr da noch was habt. Ja, vielen Dank für die äh, vielen spannenden Fragen. Äh, ich habe jetzt für mich drei notiert. Einmal die Frage von Phyllis zur POC-Quote, einmal die zum Neutralitätsgesetz und einmal, Nina, deinen Punkt äh, zur Bildung und Verzahnung von Bildung. Und ähm, ja, sehr gerne würde ich auch nochmal zu dem Punkt von Matthias was sagen, weil ich äh, den sehr, sehr, sehr relevant fand, dass in unserer ganzen Vorstellung von Emanzipation natürlich auch immer so eine Befreiungsrhetorik mitschwingt und dann konzentriert man sich auf Frauen, auf Kinder, auf ältere Menschen und hat so, sozusagen gleich so eine gewisse Feindkonstellation oder die, die es schaffen, sind dann halt die jungen Männer oder wir denken die als Oppressoren, als Unterdrücker, die, die uns nicht brauchen oder die, die wir einheben müssen. Aber ich glaube, gerade Black Lives Matter hat gerade noch mal so deutlich vor Augen geführt, wie stark auch die Bedrohungskonstellation für gerade junge, sichtbar phänotypisch markierte, rassifizierte, was auch immer für Worte wir benutzen wollen, junge Männer. Und während bei Frauen ein ganz bestimmter rassifizierter Diskurs greift, der ganz viel in Richtung, die sind bestimmt unterdrückt von ihren Männern oder die haben sowieso keine Chance zu studieren oder werden auf dem Arbeitsmarkt nicht präsent sein, weil sie sich nachher für die Mutterschaft entscheiden, ganz viele solche eher in der Form abwertende Diskurse kommen, sind die bei Männern sehr, sehr viel stärker mit einer generalisierten eben Unterstellung von Gewaltbereitschaft. Und wir haben auch schon Studien, wonach wir wissen, dass ich forsche ja, forsch ja viel zu jungen muslimischen Männern, dass die sehr stark auf diese Performanceanfragen reagieren. Judith Butler hat dazu sehr viel geschrieben wie man auf sogenannte Anrufungen reagiert, so wie man von der Gesellschaft angerufen wird. Diesen Performationsdruck gibt man auch zurück und, und spielt das auch ganz gut. Deswegen fand ich den Punkt von dir, Matthias, sehr, sehr relevant, da nochmal anders möglicherweise draufzuschauen. Zu der POC-Quote, ich glaube, dass das ähm, hinlänglich bekannt ist und ich habe dazu ja auch schon dass ich ähm, die Frage der Quoten für sehr relevant halte, und zwar nicht nur die POC-Quote, sondern äh, genauso wie ich die Frauenquote für, für sehr wichtig halte und auch eine Ostquote, eine Quote für Menschen für Behinderung. Generell glaube ich, dass äh, es genügend Hinweise und Beweise dafür gibt, dass wir äh, nicht mehr die Zeit haben, länger zu warten, bis sich eine Repräsentation von alleine herstellt oder die Menschen von alleine Platz machen, die schon so lange Gatekeeper sind. Das heißt, ich denke, eine Quotierung ist eine wichtige politische Debatte, selbst wenn man sich am Ende dagegen entscheidet, weil jede Form von Quotierung extrem schwierig ist. Jeder wird kommen und sagen, wer ist denn mit POC gemeint? Wer ist denn mit Ostdeutsch gemeint? Sind Ostdeutsche auch die, die in Westdeutschland leben, ein ostdeutsches Elternteil haben? Wie willst du die benennen? Ich kenne das alles, wir sind ja nicht doof, die, die für Quoten einsteigen, haben sich auch diese Gedanken schon alle gemacht. Aber allein die Debatte im öffentlichen Raum führt dazu, die Ungleichheitszahlen noch mal stärker zu diskutieren. Das ist also im Grunde genommen, wenn man so will, eher eine taktische oder strategische Debatte, die während man selber im Grunde im Hinterkopf haben muss, dass das maximal für eine oder zwei Legislaturperioden denkbar wäre, weil dauerhafte Quotierungen führen auch wieder zu anderen Formen von Ungleichheiten. Aber es ist, wie gesagt, ein guter Raum, diese Ungleichheiten sichtbar zu machen. Ähm, auch zum Neutralitätsgesetz. Ich meine, ähm, dazu habe ich mich auch schon positioniert. Wir haben dazu auch schon Daten und Zahlen veröffentlicht. Ich war neulich in Neukölln an äh, einer Schule eingeladen, um über das Neutralitätsgesetz dort zu reden. Hier. Ich halte das Neutralitätsgesetz in Berlin nicht mehr für tragfähig, ich halte es für diskriminierend. Wir haben eben einen Grundsatz der Religionsfreiheit, in diesem Grundsatz der Religionsfreiheit ist es, das Recht aktiv ein Glaubensbekenntnis abzulegen und wir wissen, dass wir auch noch, ich sage das ganz pragmatisch, in Berlin Gerade hier an der HU, wir sind besonders stark in der äh, Lehramtsausbildung. Wir haben vom Berliner Senat Vorgaben bekommen, innerhalb kürzester Zeit unsere Lehramtskandidaten zu verdoppeln, weil wir ein massives Problem haben mit Lehrermangel in dieser Stadt. Gleichzeitig haben wir sehr viele junge Frauen, auch mit Kopftuch, äh, die sich für eine Lehramtsausbildung interessieren würden, die aber jetzt schon wissen, dass es für sie Quatsch ist, in dieser Stadt zu studieren, weil sie als als Frau mit Kopf nicht lehren dürfen. Also insofern stellen sich auch tatsächlich für Berlin ganz konkrete Fragen. Ich glaube aber, dass das Neutralitätsgesetz wahrscheinlich ein ganzes Webinar für sich beanspruchen würde, die Argumente dort nochmal aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch sehr kluger Menschen, die sich dort auch juristisch schon zu, ähm, geäußert haben, zum Beispiel Nahel Samu, die könnt ihr vielleicht mal einladen, die hat dazu auch schon geschrieben. Und zur Bildungsfrage, ich habe heute noch mal mir für die Vorbereitung noch mal ähm, angeschaut, die Schulen in, in Berlin, die eben Ihr wisst ja selber, wenn, wenn Eltern eine Schulentscheidung treffen, ist das, was am meisten geklickt wird in, in Berlin, immer die Zahl der Schülerwissenschaften mit nicht deutscher Herkunftssprache. Das ist so ein bisschen so ein verklausulierter Moment für, ich will meine Kinder nicht dahin schicken, wo zu viele Migranten sind. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass das stark mit mit Schicht und Klasse korreliert. Wenn wir uns nämlich die Lernmittelbefreiung anschauen, dann ist das ganz besonders häufig. Also die armen Eltern und Familienhäuser sind gleichzeitig auch stark in den migrantischen Gebieten. Umgekehrt ist es natürlich es ist wirklich verrückt, dass gerade in den Stadtteilen mit dem höchsten Anteil an Migrationshintergrund, also die, die am pluralitätsoffensten sind, die Grünen mit die meisten Stimmen holen. Aber wahrscheinlich nicht von den Migrantinnen, sondern von denen, die gerne in den Stadtteilen leben, ihre Kinder aber dann nicht auf die Schulen dieser Stadtteile schicken, sondern gerne mal unter fadenscheinigen Argumenten, ich habe ja nichts gegen Pluralität, aber mein Kind soll eine bessere Bildung genießen, also ich glaube, an dieser Bigotterie muss man ein bisschen arbeiten und ich kann das auch ganz konkret sagen, weil ich genau in so einem Stadtteil lebe. Also ich habe heute gesehen, der Stadtteil mit dem größten Migrationsanteil ist wedding gesundbrunnen Da sind meine Kinder zur Grundschule gegangen und ich habe ganz viele Diskussionen mit Eltern, die im Grunde genommen äh, progressiv sind geführt, die aber... Sich verweigert haben, ihre Kinder auf die gleiche Schule zu schicken wie meine Kinder. Und die Fragen, die werden immer drängender und die Glaubwürdigkeit schwindet bei jeder dieser Schulentscheidungen gegen eine Stadtteilschule dieser Art. Und deswegen müssen wir gemeinsam mit den Lehrerinnen daran arbeiten, wie wir diese Schulen nicht nur attraktiver machen vom Angebot, sondern wirklich auch vielleicht aktiver Elternschaft ansprechen und mit ihren hidden Rassismen vielleicht konfrontieren. Es muss nicht konfrontativ sein, aber zumindest, dass denen das bewusst ist, dass man das auch weiß. Und ich sehe dass diese Bildungsfrage als eine der zentralsten, auch stadtpolitisch. Und noch als letztes, ich weiß das auch, was unsere Schulen angeht, also Wedding, Reinickendorf, das sind jetzt meine Kinder, da, da, wenn es darum geht, die Toiletten zu renovieren, besitzen die Eltern nicht das soziale Kapital, um Anträge beim Senat zu stellen, während es Eltern im Prenzlauer Berg und Altmitte sehr viel leichter stellt. Allein, dass sie wissen, wie man einen solchen Antrag schreibt. Die Gelder für diese Schulen fließen sehr viel schneller als für die anderen strukturschwachen Schulen. Da müsste man vielleicht eher auch so etwas wie einen Schlüssel finden. So viel von meiner Seite. Danke. Weiß ich weiß gar nicht, ob jemand anders noch gemeldet hat, aber ich habe mich keinen gesehen. Aber ich wollte einmal noch mal kurz, weil Neike hat uns ja schon ganz schön die Leviten ein bisschen gelesen. Sage ich erstmal aber auch Danke dafür. Das ist, ähm, das tut uns auch immer ganz gut. Wobei natürlich aus der Eigensicht als Grüne Partei wird man sagen, wir ähm, sieht man sich meistens als die Kraft, die Antirassismus, Antidiskriminierung, offene Gesellschaft sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber da ist es gut, dann auch mal wieder gespiegelt zu bekommen, dass man das vielleicht nicht unbedingt ist. Ähm, Wobei, ich glaube, wir haben in Berlin auch schon einige Schritte, LADG und ähnliches auch nochmal mitgemacht und ja auch ein Justiz- und Antidiskriminierungssenator, äh, der auch in diesen Punkten wieder Schritte macht. Aber zu dem letzten Punkt, weil da gibt es jetzt auch eine Frage aus jemandem, der auch aus dem Wedding kommt und dafür uns in die BVV setzt Thailand heißt er, ähm, der hat das heute im äh, Seminar auch schon nochmal angesprochen, dass dieser Fahrstuhl nach oben äh, in Deutschland einfach nicht mehr funktioniert. Und mein Gefühl ist gerade äh, Menschen, äh, People of Color, äh, hier Leute, die, zum Beispiel auch über damals bei Anwerbeabkommen und sowas gekommen sind, die dann oft sehr günst, äh, Jobs angenommen haben, wo sie wenig bezahlt haben, jetzt auch zum Beispiel dann Spätis aufgemacht haben und so, die schaffen oft den Weg nach oben gar nicht mehr. Und ich glaube, dass Bildung ein wichtiger Schlüssel ist, aber am Ende kann es auch nicht alles sein. Aber weiß nicht, wie, also natürlich bin ich da auch für gute Bildung, aber ich glaube schon auch, dass wir so ein Durchlässigkeitsproblem haben. Du hast das mit, ähm, das hast du davor nochmal kurz angesprochen, glaube ich, auch die Frage nach. Wie sehen Bewerbungsverfahren aus und sowas? Was gibt's, hast du da noch Punkte, die du mit uns auf den Weg geben würdest? Dann würde ich die Frage noch kurz mit reingeben und dann hat sich Matthias gemeldet. Also es, es gibt sehr viele Studien und ich stelle die auch gerne zur Verfügung. Einige davon haben wir auch hier bei uns am Institut durchgeführt, aber wir haben auch die gesammelt, die andere Kolleginnen durchgeführt haben. Wo es genau darum geht, der, der Nachweis ist tatsächlich erbracht dass man bei gleicher Leistung und gleicher Qualifikation nicht gleich bewertet wird, je nachdem welchen Namen man hat. Kolleginnen aus Mannheim haben vor zwei Jahren eine Studie gemacht, die könnt ihr googeln, die äh, ging raus unter dem Namen Max versus Murat, wo gezeigt wurde, dass Lehrkräftentate mit identischen Fehlern zugeschickt wurden und die jene Diktate mit dem Namen Murat eben signifikant schlechter bewertet haben, obwohl es die gleichen Diktate waren. Wir haben das Gleiche auch mit Frauen mit Kopftuch, mit identischen Bewerbungen, wo die Frauen äh, um, um mehr als 50 Prozent weniger eingeladen werden. Also es gibt genügend ähm, äh, empirische Sicherheit für diese Diskriminierung. Äh, es gibt aber auch etwas, und das fände ich gut, weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein grünes Thema, äh, dass man nicht darin verharrt in dieser äh, Wir-sind-unten-und-bleiben-unten-Thematik, weil es gibt auch gleichzeitig trotz dieser ganzen Diskriminierungsschranken äh, unglaublich starke Wachstum. Was gerade die Bildungsleistung der türkeistämmigen Bevölkerung hier in diesem Land betrifft, also der zweiten und besonders dritten Generation. Und das sind fast mit die am stärksten performendsten Gruppen. Aber im Kopf bleibt immer, ach, bei denen tut sich sowieso nichts. Und dagegen muss man auch narrativ vorgehen. Wenn man sich allein die politischen Parteien anschaut, werdet ihr wahrscheinlich selber wissen, wenn ihr Personen mit Migrationshintergrund habt, sind die wahrscheinlich überproportional türkei -stämmig. Liegt auch natürlich an der großen Zahl, liegt aber auch am politischen Engagement und auch Gott sei Dank an der Ungeduld das alles eben in der Form nicht mehr hinzunehmen, diese Ungleichheitsschranken. Und Das, woran ich seit längerer Zeit arbeite, auch mit Kolleginnen, ist nämlich eine ganz andere, so also eine kontrahypothetische Annahme, dass es nämlich genau die Aufstiege der BPOC-People ist, genau die Aufstiege, die zu diesen harten Verteilungskämpfen im Moment führen. Das heißt, dass wir so viel offeneren, Rassismus und Diskriminierung haben, liegt auch daran, dass immer mehr Menschen, die vorher die Gesellschaft unterschichtet haben, aufsteigen, sichtbar sind und mit ihren Rollen nicht mehr einverstanden sind und dagegen rebellieren. Und da finde ich, hast du recht, Werner, die Grünen haben sich da schon sehr stark positioniert. Ich glaube, halt, dass die Grünen mehr machen könnten, indem das, was sie sagen, was sie schon sehr gut schreiben und diese Vision einer antirassistischen oder einer eher gleichheitsorientierten Gesellschaft sich auch widerspiegelt in, in Maßnahmen, dass es nicht nur dabei bleibt, dass man irgendwann den Grünen vorwerfen könnte, das ist ein schönes Bild und ein schöner Slogan, aber dahinter kommen nicht die Konsequenzen. Das müsste diese Partei eigentlich als nächsten Schritt für sich eingehen. Und es steigen sehr, sehr viele auf, das heißt, man kann nicht mehr das Argument führen, ich hätte ja gerne jemanden besetzt, aber es gibt ja keine Migranten. Also das glaube ich, das kann, können die Grünen als Thema sehr viel weiter nach vorne bringen, dass es eben auch viele Aufgestiegene gibt. Hat sich Matthias noch kurz gemeldet? Wir hören dich wieder nicht. Nee. Tut mir leid. Jetzt. Wunderbar. Ja. Ähm, zwei Sätze anknüpfend ähm, an, an zwei Sachen zum Thema äh, Grün im Osten. Äh, sichtbarer und zwar, ähm, oder Erfolge. Ähm, mein Tipp ist, Einfach hingehen und präsent sein. Dauert Stück für Stück, aber hilft tatsächlich. Ähm, das heißt, man kann die Pluralität, ähm, die Naika angesprochen hat, ähm, da man muss ja nicht unbedingt starten, indem man quasi in irgendwie Schulen geht, aber schon allein, dass man präsent ist, ähm, hilft eine ganze Menge. Dazu zwei Begründungen. Erstens ähm, ich mache bei der Bernier Stadtmission, ähm, habe ich sehr viel mit Politik zu tun und frage mal Leute aus verschiedenen Parteien, wie sich denn ihre Partei und ihr Engagement so von anderen Parteien unterscheidet. Ne? Also mich interessiert immer eigentlich, wie sehen Mitglieder einer bestimmten Partei die anderen? Und ihr könnt euch leicht denken, dass alle Parteien übereinander immer noch Zerrbilder haben. Weil dann immer, wenn ich so, so jemanden frage, ne, wie denkst du denn über diese andere Partei, dann kriege ich immer so Beschreibungen, ja, die sind so und die sind so und die sind so. Und denke ich mir so, hm, irgendwie die Leute, die ich aus dieser Partei kennengelernt habe, die sind ganz anders. Also mit anderen Worten, das erleben ja wahrscheinlich auch viele von euch, die ähm, aktiv Politik machen in der BVV etc., dass es schon ein paar Leute gibt aus anderen Parteien, die diesen Zerrbildern entsprechen, aber viele eben halt auch nicht. Mit anderen Worten, viele Menschen haben offensichtlich Zerrbilder über die Grünen und die kann man ganz wunderbar aber auch sehr langfristig ist ein dickes Brett, was man bohren muss, ähm, abbauen, indem man tatsächlich vor Ort äh, präsent ist. So ein Beispiel aus meiner Arbeit: Ich habe immer als Einrichtungsleiter habe ich immer versucht, möglichst früh Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch mit verschiedenen wichtigen ähm, so Institutionen vor Ort ähm, äh, quasi zu suchen, ähm, von Polizei über, über Krankenhäuser bis hin zur lokalen Politik. Und gerade wenn man äh, eine Einrichtung für Geflüchtete le leitet, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es immer sehr, sehr viele Klischees. Und ähm, was ich halt festgestellt habe, man kann nicht alle Leute erreichen, aber man kann viel, viel, viel mehr Leute erreichen, ähm, als man eigentlich denkt. Ähm, und da möchte ich gerade, ne, gerade wenn es um so den Osten geht, ich bin äh, tatsächlich äh, aus Potsdam. Also man könnte sagen, entweder, dass ich aus West-West-Berlin bin oder ich bin einer von diesen... Ähm, aus Menschen aus einem anderen Land, nämlich Brandenburg, der den Berlinern die Arbeit wegnimmt, weil ich in Berlin arbeite. Scherz beiseite, ähm, mir ist in vielen Jahren immer noch sehr viele Klischees über Ostdeutschland begegnet, ähm, wo, weil tatsächlich viele Leute immer noch so denken, alle sind Nazis. Da denke ich mir so, das nicht. Also mit anderen Worten, weg von den Klischees, heißt auch, andere Leute einfach mit dem eigenen Grünsein konfrontieren. Man kann nicht alle erreichen, aber viele, und das ist ein dickes Brett, und ähm, es lohnt sich aber zu bohren. Das äh, nehmen wir auf jeden Fall mit und hoffen, äh, das haben auch alle gehört, weg von den Klischees, finde ich, sehr, sehr gut. Und ähm, Leute mit dem eigenen Grünsein äh, konfrontieren oder äh, beglücken, äh, je nachdem, äh, ist sicher auch immer gut. Wir würden gerne jetzt nochmal einen Schritt äh, weitergehen und auch nochmal tatsächlich äh, fragen. Also, Matthias, du hast jetzt viel äh, auch in deinem Eingangsstatement ja schon gesagt, so zur Frage, was wir eigentlich tun mussten, um diese Stadt auch ein, ein Stück weit sozialer zu gestalten. Ähm, wir sind als Partei ja nun eher für Klimaschutz bekannt und Maika hat zu Recht gesagt, ähm, wir haben vielleicht in, in, den, äh, in Themen wie Soziales äh, eher Nachholbedarf sozusagen. Ähm, wir sind der festen Überzeugung, wir haben auch da gute Konzepte. Wir machen beispielsweise, wenn es um Mobilität geht, wo uns immer vorgeworfen wird, die City-Maut ist nicht sozial, sagen wir doch, Gerade sowas ist sozial, weil wir die Leute in den Innenstädten entlasten müssen und so weiter. Wir versuchen also auch, ähm, jemand, der an der Leipziger Straße wohnt, soll trotzdem atmen können, auch wenn er sich keine Wohnung im Grünen leisten kann. Wir versuchen das also zu verbinden. Öko und sozial gehört für uns ganz, ganz eng zusammen. Ähm, aber vielleicht mal eine Frage an Helena. Du setzt dich ja nun auch sehr für, äh, für Klimaschutz ein. Ist das eigentlich, ist Fridays for Future eine Bewegung für, äh, für junge Menschen aus Elternhäusern, die Geld haben, ist, äh, ist euch das andere ganz egal? Oder sagt ihr, ja, genau so sehen wir das auch, eigentlich muss man Öko- und sozial zusammendenken? Und wenn ja, wie macht ihr das? Also ganz oft hört wir uns ja auch von Straßen, wenn jemand schon mal bei einem Demo von Future war, eigentlich mit überall in Deutschland immer rufen, what do we want climate justice? Und dieser Begriff Klimagerechtigkeit ist, glaube ich, da der Schlüssel, weil ähm, wir können natürlich Emissionen reduzieren und dabei quasi einfach nicht darauf achten, wie es den Menschen dabei geht. Das wurde zum Beispiel ja jetzt in der Corona-Krise ganz oft gesagt, okay, jetzt habt ihr hier eure ähm, Emissionsreduktion und das ist erstens natürlich nicht, also ist überhaupt keine hilft uns nicht, unsere Klimaziele einzuhalten, wenn wir nur kurz Emissionen sinken. Aber zweitens ähm, geht es ja darum, dass wir diese Transformation, also wir wollen ja die Klimakrise stoppen, um Menschen zu schützen. Ähm, weil wir wollen also wir wollen die Klimakrise stoppen, damit keine, nicht viele, viele Menschen unter den Folgen leiden müssen. Und deswegen geht da natürlich Hand in Hand damit, dass diese Transformation auch sozial gestaltet wird, weil sonst sind sie erstens überhaupt keine Akzeptanz in der Gesellschaft und zweitens ähm, geht das dann total an Ziel vorbei. Und das ist super wichtig, gerade die, die Lösungen, die wir anschauen, ähm, Leute, die weniger verdienen, nicht mehr belasten und dass die Lösungen, die wir ähm, verfolgen, um, um, um die Klimakrise zu bekämpfen, gerade so gestaltet sind, dass, dass sie ähm, möglichst vielen Menschen zugutekommen und auch möglichst Ungleichheiten in unserer Gesellschaft ausgleichen, weil gerade Menschen, die irgendwie weniger verdienen oder die in prekären Zuständen wohnen, werden ja Auswirkungen der Klimakrise später noch viel stärker spüren. Und zur zweiten Sache, für, was für eine Bewegung ist, das Scheiße Future, wer darf hier mitmachen? Das ist natürlich immer irgendwie so, ein, so eine, berechtigte, eine berechtigte Beobachtung, dass wir doch eine sehr weiße und sehr privilegierte Bewegung sind. Aber die Frage ist, ob das ein berechtigter Vorwurf ist, weil natürlich ist Aktivismus in gewissen Fällen einfach ein Privileg. Also ich konnte einfach die letzten anderthalb Jahre neben meinem Abitur, neben der Schule 40 Stunden die Woche für Fast for Future arbeiten, weil ich mir keine Sorgen darum machen musste, ob jetzt Essen auf dem Tisch steht und weil ich keinen Nebenjob machen musste, weil meine Familie so genug hatte. Und da ist natürlich immer die Frage, wie, wie wird es ermöglicht, dass es irgendwie möglichst eine inklusive Bewegung ist. Und das müssen wir natürlich auch in unseren eigenen Strukturen immer wieder anschauen. Wie können wir eigentlich Antirassismus und... Geschlechtergleichheit in unseren eigenen Bewegungsstrukturen bekämpfen und wie können wir das ähm, möglichst inklusiv gestalten? Aber am Ende ähm, ist natürlich die Frage, wie weit man damit kommt und wie weit ähm, wir, uns wir uns einfach für Menschen einsetzen, die gerade nicht mit uns auf die Straße gehen können. Also dann... nicht ne? Also ich meine, das ist eben auch ein wirklich schönes Thema für solche neuen Bündnisse. Ne? Also dass man solche äh, Themen jetzt wie die City-Maut von vornherein auch mit Sozialverbänden, mit Interessensorganisationen, äh, im sozialen Bereich gemeinsam erarbeitet, weil das kriegt dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Ja, wobei ich aber schon merke, wenn man jetzt in der Verkehrspolitik zum Beispiel aktiv ist oder auch für die offene Gesellschaft das klingt erstmal schön, ja. Also, die schreiben dann alle auf, ja, wir wollen den Platz fair verteilen oder wir wollen jetzt auch, selbst die CDU hat jetzt hier in Berlin gesagt, sie sind jetzt auch für Fahrradverkehr, aber wenn es dann darum geht, dem wirklich den Fahrradwege zu bauen, dann wollen sie es nicht, weil dann geht es ja trotzdem darum, geht das äh, der Parkplatz weg oder nicht. Ähnlich bei der Quote wie bei Nike. Äh, jeder ist erstmal, wenn man ihn fragt, würde kein, nicht jeder, aber Großteil der Gesellschaft ist erstmal für die offene Gesellschaft, wenn es dann um die harten Fakten geht. Dann geht es um harte Machtkämpfe, dann geht es darum, wer sitzt, äh, also müssen CEOs oder auch Vorstandsvorsitzende oder Minister, Senatoren, Bundeskanzlerinnen und so ist, auch POCs sein. Dann geht es um harte Machtfragen, also es geht auch darum, was abzugeben. Wie kann man das eigentlich sinnvoll auch, ähm, also dann heißt es aber auf der anderen Seite zu uns immer wieder, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen das sehr langsam machen. Ich kann mir das auch für Fridays for Future mal schwierig vorstellen, zum Beispiel für so eine Frage. Ja? Ähm, also einerseits radikale Forderungen, aber trotzdem will man ja auch eine Mehrheit am Ende dafür gewinnen, weil es hilft ja euch jetzt auch nichts, wenn in 20, 30 Jahren alle sagen, ihr hattet recht, aber ihr habt euch nicht durchgesetzt. Also wie diskutiert ihr das bei euch? Weil das bei uns natürlich immer große Fragen sind. Also mit welcher Haltung geht man daran? Wie setzt man sowas um? Mit dem Schlaghammer oder irgendwie sehr soft und alle mitnehmend. Aber dann ist es manchmal zu wenig, was man bekommt. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, jetzt, als das, bevor das Konjunkturpaket ähm, vom Bundestag, äh, also vom Koalitionsausschuss verhandelt wurde, ähm, zusammen mit dem Paritätischen Verband und mit Verdi ähm, zusammen Forderungen gestellt. Und das sind natürlich solche Bündnisse, wo wir ähm, als Klimabewegung sagen, okay, wir sind nicht die Experten für soziale äh, Fragen, wir, wir, das ist eigentlich überhaupt nicht unsere Kompetenz. Aber wir setzen uns zusammen mit Leuten, die das eben können und die sich schon sehr lange beschäftigen. Und ich denke, ähm, so, eben da, wenn man so inklusive Bündnisse schmiedet und wenn man sich da zusammentut, dann ist es da ja noch mal viel mehr möglicher, viele Menschen mitzunehmen, also irgendwelche Busfahrer von Verdi, die wir gleich nicht erreichen können, ähm, können durch solche gemeinsamen Vorhaben ähm, auch mitgenommen werden. Und dann, ich, ich glaube, dieses alle mitnehmen ist wieder kommen wir einfach, glaube ich, wieder auf das Gleiche zurück. Denn letztendlich können wir ja viel mehr Menschen mitnehmen, wenn letztendlich Maßnahmen darauf abziehen, dass eben solche sozialen Aspekte mitbeachtet werden. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer wieder diese Ja-Aber-Algensation, ähm, auf die wir stoßen, dass es immer wieder heißt, ja, ihr habt ja recht, aber das ist aus diesen Gründen nicht möglich. Und das ist halt einfach irgendwo... Ähm, das ist super anstrengend, aber das ist auch ähm, also also dass, dass es nicht einfach ist diese Transformation zu machen, das wissen wir, aber dass wir eben unter Zeitdruck stehen, das wissen wir auch und dass wir keine andere Option haben als sehr schnell Emotionen zu reduzieren, das ist einfach so, weil wenn wir das wenn wir nicht die Klimakrise aufhalten, dann ähm, haben wir in 30 Jahren ganz ganz andere Probleme, die wir besprechen können ähm, und ich denke da ist ein bisschen der Knackpunkt, dass wir ähm, durch schnelles Handeln, aber durch, durch auch Handeln, was, ähm, was zum Beispiel Städte lebenswerter macht. Also wenn wir an den Verkehr denken, wo Autos irgendwie durchschnittlich, ich glaube, 23 Stunden, 15 Minuten einfach nur rumstehen und unbewegt bleiben. Ähm, wenn wir solche Fragen betrachten, dann ist das, geht das, glaube ich, äh, steigert das natürlich auch ganz stark die Akzeptanz. Vielleicht auch, auch dazu ganz kurz, ähm, ich glaube, das ist immer wieder gut auch zu schauen, was sind so Settings, wo solche Koalitionen dann aufgehen. Denn man hat natürlich die Blockadekonstellation bleiben. Also ich merke das jetzt bei mir im Vorort. Wir haben so einige abgehängte Stadtteile, die dann plötzlich die Chance aber sehen und dann selbst auch Vertreter der CDU dann mitziehen, endlich mal so ein Stadtteil aus der Schattenwahrnehmung in der eigenen Stadt wahrzunehmen. Und dann ist dann plötzlich was möglich, was in weiten anderen Teilen der Stadt äh, vermutlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch gar nicht geht, ne, weil man da in den klassischen Blockaden festhängt. Dass man also sieht bei diesen Koalitionen, äh, ob nur mit anderen Parteien oder anderen Verbänden, wo sind so Win-Wins von beiden Seiten, die sich gut verknüpfen lassen, weil man dann einfach so ein Beispiel, so und Bildervorrat hat, ne, die, dem, die man den klassischen Stereotypen auch entgegensetzen kann. Und ich glaube, da äh, findet man natürlich auch, greift man ja in Berlin auch auf ein Fundus an Konstellationen ähm, zurück. Und äh, das gezielt auch zu suchen, ne? dass man ähm, das eben mit so ähm, Konstellationen bestimmten Experimenten verbindet. Ne? Dann, dann kann da was Kraftvolles draus werden. Ja, vielen, vielen Dank, Uwe und Helena, für diese beiden Punkte. Ich würde äh, tatsächlich gerne noch mal ein bisschen bei dieser ganzen Frage Klima äh, und ähm, Nachhaltigkeit bleiben wollen, weil wir da jetzt eben auch noch mal Fragen aus dem Publikum sozusagen haben. Und zwar ähm, zum einen fragt Ulrike, es ist vor kurzem von der EU eine ähm, ambitionierte Biodiversitätsstrategie verabschiedet worden. Ähm, was glaubt ihr, wie kann Biodiversität in der Nachhaltigkeitspolitik gestärkt werden? Und vielleicht auch ähm, tatsächlich für uns als Berlin nochmal die Frage, welche Rolle spielt Biodiversität eigentlich in der Stadt? Also ähm, wir sagen immer, wir haben das Tempelhofer Feld und da fliegen auch Bienen. Das jetzt sehr verkürzt gesagt. Ne? Ähm, ich habe zur LDK im Frühjahr, wo äh, die dann leider ausfallen musste, Corona-bedingt einen gesamten Leitantrag dazu geschrieben. Also uns ist bewusst, es fliegen mehr als ein paar Bienen übers Templo Feld. Aber äh, landläufig ist natürlich die Meinung, Biodiversität, was ist das eigentlich? In der Stadt braucht man das doch gar nicht. Äh, wir wissen aber auch, Städte spielen da eine sehr, sehr relevante Rolle. Ähm, wollt ihr da vielleicht was zu sagen? Und da knüpft dann auch ganz gut an ähm, eine Frage von Yannick. Ähm, welche Chancen und Prioritäten seht ihr für den Beitrag der Städte zum Klimaschutz? Ähm, insbesondere Uwe, aber vielleicht auch die anderen. Ähm, wo wo würde, würdet ihr als erstes ansetzen? So, ich weiß nicht, ob äh, Uwe, du beginnen möchtest und dann Helena, weil es eben andersrum war. Ja, kann, kann ich gerne machen. Ja, also ich meine, man findet natürlich auch Anknüpfungspunkte für das Biodiversitätsthema jetzt in Städten. Ähm, auch da muss man einfach aufschauen, schauen, dass man äh, gerade, wenn man ähm, auch den, den, den Anspruch hat, äh, jetzt das gesamte urbane Themenspektrum abzudenken, äh, dass man sich in dem, was man ganz nach vorne rückt, äh, nicht verzettelt. Ne? Also, äh, da, also, weil man kann auch die ganzen SDGs, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, durchgehen und dann wird das sehr, sehr ganzheitlich und gleichzeitig ist das natürlich in dem, in dem Transportieren der britischen Botschaften schwierig? Ich finde es dann immer sinnvoll, sich aus so einem Themenfeld wie Biodiversität einzelne Aspekte herauszunehmen, die auch in der Stadt sehr, sehr lebendig sind. Und da sind zum Teil die, die Rutschigbienen, sind es dann auch manchmal. Wir haben ja gesehen, was die ausgelöst haben im Hinblick auf die Biodiversitätsfragen, damit man Grund, eine Grundsensibilisierung für das Thema erreicht. Aber das jetzt mit nicht den Selbstanspruch zu übersetzen, jetzt auch noch einen systematischen Biodiversitätsplan in Berlin als eines der Top-Themen oben auf die Agenda äh, zu stellen. Vielleicht auch in der Klarheit, auch wenn ich mir da vermutlich nicht bei allen äh, äh, äh, Freude mache. Ja, und beim Klimaschutz, wo setzt man an? Ich meine, äh, da finde ich, äh, ist jetzt gerade diese German Zero-Initiative, die äh, euch ja sehr vertraut ist, weil das auch wieder Heinrich Strößenreuther ist, wie beim Radverkehrsentscheid, der das jetzt ja auch auf die Stadtebene runterbricht und dem es ja wirklich gelungen ist, auch das wieder einfach sehr fassbar und handhabbar zu machen. Wo sind die Hauptbereiche? Wie kann so eine Klimaneutralität 2035 funktionieren? Also diese übergeordnete Kompassfunktion. Und dann ist das in jeder Stadt immer wieder ein Stück anders, von wo man das aufrollt und wer auch die Akteure sind. Das ganze Thema regenerative Energien hängt dann ja mit den Energieversorgerstrukturen in den Städten zusammen, äh, im, im, Im Gebäudebereich hänge ich äh, extrem stark äh, an den äh, Bundesbedingungen und natürlich an den privaten Investitionsbereitschaften äh, im Mobilitätsthema, da seid ihr selbst vor Ort, Das ist viel auch politische Ansatzpunkte und da muss man jeweils äh, eben eine, dann auch berlin spezifische Lösung finden und äh, auch versucht auch dort in jedem dieser Bereiche immer wieder geeignete Allianzen mit den Akteuren auf den Weg zu bringen, die da Hebel haben und das dann auch mit einer Berlin-spezifischen Identität zu verknüpfen. Und ich glaube, da habt ihr natürlich, da auch wieder Verweis auf Wissenschaft. Ihr habt hier solche Einrichtungen wie das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und andere vor Ort, die da einfach drin sind in den Berliner Themen, die diese ganze wissenschaftliche Expertise mitbringen und die da dann auch natürlich Unterstützungspartner sind, wenn man so eine Komplexität auf was runterbrechen kann, was man dann auch zum politischen Programm macht. Ich glaube, das Thema Biodiversität fällt bei uns auch immer eigentlich zu kurz. Und das auch einfach wegen einer Kommunikationsperspektive, glaube ich. Wenn Wir haben schon irgendwie geschafft, dass die, irgendwie ein Großteil der Bevölkerung checkt, was ist eigentlich jetzt mit dieser Klimakrise und warum ist das schlimm. Und dann noch anzufangen, über Biodiversität zu reden. Und das natürlich auch mit der Klimakrise sehr viel Verknüpfung hat und das irgendwie natürlich sich auch gegenseitig verstärkt, ist einfach auch von, einer, von einem Bezug zur alltäglichen Politik, glaube ich, super schwer irgendwie dann zu kommunizieren und auch unsere eigenen Ortsgruppen dazu motivieren, irgendwas jetzt zur Biodiversität zu machen. Das ist einfach ein bisschen unsexy leider. Aber ich glaube, dass, dass ich da natürlich auch ganz viel machen lässt, aber wir da weniger Impulse geben können, einfach auch als irgendwie zivilgesellschaftlichen Akteur. Ähm, genau, und ich, ich glaube, wo man ansetzt mit der Klimakrise, dass ich würde so gerne allen erzählen, es ist eigentlich egal, Hauptsache man macht irgendwas, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider ähm, ist es ja nicht so. Also weil wir einfach ähm, doch so einen Zeitdruck haben jetzt, dass es nicht reicht, einfach irgendwo anzusetzen und mal ein bisschen zu machen und dann dafür sich Lob einzuholen. Ähm, sondern ich glaube, wie eben Uwe gesagt hat, es war, glaube ich, eine gute Leitlinie, eben United Leit Behind the Science, und zu schauen, wirklich, was sind die zehn Stellen, an denen wir jetzt sofort ansetzen müssen ähm, und äh, wie können wir das mit dem Einzelnen in den Einklang bringen und so weiter. Also ich glaube, ähm, da können wahrscheinlich andere Menschen bessere Konzepte vorlegen als ich. Matthias, gerne noch. Ähm, was ich, ähm, was wo ich glaube, wo Berlin sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit machen kann, ist zum Beispiel im Bereich Mode. Ähm, wir merken das als Berliner Stadtmission, ähm, weil vielleicht hat die eine oder die andere Person schon mal bei uns oder bei anderen ähm, sozialen Trägern Kleider gespendet und was wir halt merken, was wahrscheinlich viele von euch auch wissen, dass viele unserer Kleiderspenden tatsächlich irgendwo auf anderen Kontinenten halt landen. landen Wir als BNJ-Stadtmission versuchen, oder wir machen das halt nicht, aber wir sind vor ganz große Herausforderungen gestellt, ähm, zum Beispiel Müll wieder ähm, oder Textilmüll halt äh, in den Upcycling-Prozess zu bringen und haben zum Beispiel ein Projekt äh, wie den Textilhafen. Also wer uns da mal besuchen möchte oder wer da mit uns in Kontakt treten möchte und tolle Ideen hat, wir sind schon in Kontakt mit ganz vielen Leuten, wer da noch mehr hat, Herzlich gerne. Was hat das Ganze mit Berlin zu tun? Weil man zum Beispiel erforschen kann, wie erhöhe ich die Recyclingquote von Textilien. Ich weiß nicht genau, auf, auf welchem Platz Textilmüll in Berliner Haushalten ist. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, unter den Top 5. Und ähm, die letzte Statistik, die ich kenne, dass, dass jeder Deutsche oder jede Deutsche im Jahr ähm, knapp 5 Kilo Textilien verbraucht und in den Müll schmeißt und davon nur 500 Gramm recycelt werden ähm, Mal so ein Beispiel, wenn man bei einem, bei einem Upcycling-Firma, wenn man zum Beispiel Designerin oder Designer ist und Taschen herstellen möchte aus alten Jeans, dann kostet es in Deutschland ungefähr 1,30 bis 2 Euro pro Kilo ähm, Jeans, ähm, die man also, äh, wenn man Stoff kaufen möchte für seine eigenen Designsachen. Wenn ich das Gleiche aber aus einem ähm, Schwellenland wie zum Beispiel Indien importiere, dann ist das schon aufgetrennt und kostet ungefähr 30 bis 40 cent pro kilo inklusive transport so das heißt so was was was wir so sehen und was ja viele textilhändlerinnen und händler halt auch sehen dass wir untergehen in kleidung und gleichzeitig nach hinten raus nicht klar ist was passiert damit ähm, eigentlich bis zum schlimmsten fall soweit wie ich das verstehe wenn man ähm, Mischgewebe ähm, entsorgt und verbrennt, dann äh, äh, entsteht da hochgiftiger Müll, wo ich eigentlich ein eigenes Endlager für Kleidung bräuchte. Was hat das Ganze mit Berlin zu tun und mit grüner Politik? Einerseits Lehrstühle ähm, dafür einrichten ähm, oder Forschung unterstützen, die sich mit einem Upcycling mit Prozessen dort ähm, beschäftigen. Und natürlich, ne, die Modemessen sind abgewandert, ganz speziell in äh, ähm, Modekonzepte, die anlocken, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir und andere soziale Träger haben da nicht die Antwort, laden euch aber herzlich gerne ein, mit uns da an Antworten zu suchen, weil wir teilweise mit ähm, schlechten Kleiderspenden oder nicht so hochwertigen Kleiderspenden halt konfrontiert sind und wirklich sehr stark darum kämpfen, wie wir damit umgehen, um halt nicht die ganze Situation noch schlimmer zu machen. Da kann ich aber berichten, dass wir tatsächlich auch mit äh, SenUVK und äh, Regine Günther und dem Umweltstaatssekretär Stefan Tito ja auch schon dran sind, das Gebrauchtwarenhaus da jetzt einzurichten, wo wir nicht unbedingt Kleidung, aber wo wir gucken, dass wir den Müll jetzt nicht mehr einfach wegschmeißen, sondern dass wir aussortieren, was kann man da benutzen, was kann man wiederherstellen, was kann man reparieren, und das dann wieder in Warenhäusern verkaufen und dann auch versuchen, das auch auf einem höheren Level, dass das nicht nur so was ist für ähm, ne, ne, also jetzt gibt jetzt mal ein bisschen was ähm, Geld, äh, was für was diesen sozialen Touch hat äh, mit reinzubringen, sondern wirklich auch äh, mit viel äh, Qualität. Das, für mich ist eine Sache, die mich schon immer noch umtreibt, und da würde ich mal die Einschätzung auch von euch vielleicht nochmal gerne wissen. Ist und als Grüne wird immer sehr schon vorgeworfen, ja, das, was ihr wollt, ist eigentlich irgendwas für eine, äh, also einerseits sind wir die Gutmenschen, andererseits sind wir dann die, die Reichen, die äh, sich das halt sogar noch leisten können und, und, und. Trotzdem liegt uns die Sozialpolitik schon immer am im Herzen und ich habe damals 2013, als wir auch einen starken Umverteilungswahlkampf im Bundestag mitgemacht haben, äh, direkt in der Bundesgeschäftsstelle, damals als Referent von Claudia Roth noch gearbeitet. Und habe gemerkt, wie hart sowas ist. Ja? Also, wenn man diese sozialen Fragen auch mal stellt. Aber am Ende wird man das machen müssen, weil ich nicht sehe, wie man ansonsten diesen sozialen Ausgleich hinkriegt. Also, es wird etwas, der Klimaschutz wird was kosten, wenn wir die Häuser ähm, energetisch modernisieren wollen. In Berlin sind das 42 Prozent, die ähm, beim CO2-Verbrauch den über die Wärme ausgeht. Wenn wir das ähm, nicht bei den Häusern machen, hat das alles am Ende keinen Sinn. Wenn wir die Straßen umbauen wollen, das wird alles auch Geld kosten. Dafür wird man aber auch nicht nur sozial staffeln können, sondern man wird auch das Steuersystem nochmal deutlich angehen müssen, ähm, damit das am Ende auch gerecht bleibt. Ähm, und da wird man große Widerstände auch wieder haben. Oder? stelle ich mal diese These in Raum, wenn jetzt nur ein ist, aber zumindest, wie kriegt man das am Ende auch hin, damit das auch sozial gerecht in diese Runde auch mit reingeht, weil wir sind ja auch für sanktionsfrei, wir sind wollen auch den ALG2-Satz anheben, damit es dann da auch mehr ähm, klare Sachen gibt. So, das ist ja tatsächlich eine der großen Herausforderungen, wie man das am Ende auch schaffen wird, dass man diese soziale Umverteilung auch noch mal organisieren kann. Ja, jetzt erstmal. Sagen so wir, äh, also ähm, wenn die Herausforderung, die du richtigerweise ansprichst, ist natürlich, ähm, dass da auch vieles auf Bundesebene liegt. Ne? Ich meine, da ist jetzt ja äh, bei der CO2-Steuer einfach eine riesige Chance vergeben worden. Also hätte man äh, eine CO2-Steuer in einer anständigen Höhe erhoben und die pro Kopf zurückverteilt, dann wäre das ja spürbar gewesen. Ne? Also was das eigentlich auch für einen... Ähm, extrem effektives, ähm, auch soziales äh, Verteilungsinstrument ist. Jetzt bei diesen äh, halbherzigen Höhen äh, bleiben diese alten äh, Vorurteile und das Argumentieren dann eben über die anekdotische alleinerziehende Krankenschwester mit zwei Kindern, die immer 40 Kilometer nach München reinpendeln muss äh, und bei der sich das am Ende dann ja plötzlich sehr viel schlechter darstellt. Ne? Äh, und ähm, das macht es natürlich jetzt für eine Landespolitik äh, herausfordernder. Und auch da, auch wenn, wenn wieder auf die gleiche Leiter kommt, ich glaube, es ist wichtig, weil man solche Wahrnehmungsmuster, die bricht man nicht als Grün allein. Das kriegt man, glaube ich, nur durch gute Bundespolitik hin. Ne? Also auch dort ähm, äh, eben eine Initiative für eine ökologische Steuerreform, die man mit Kirchen oder mit Sozialverbänden bewusst auf den äh, Weg bringt äh, und in den Themenfeldern, wo das eben gerade brennt. Ähm, schaut, äh, dass man äh, sich mit Akteuren und Gruppen zusammentut, die im Hinblick auf die soziale Frage eine extrem hohe Glaubwürdigkeit in der Stadtgesellschaft haben. Also ich würde tatsächlich in dem Zusammenhang, äh, Werner, du hast ja gerade tatsächlich äh, vieles, was du beschrieben hast, ist äh, Bundesebene, wie Uwe auch sehr richtig gesagt hat. Aber wir haben, weil wir tatsächlich auch als Grüne uns viel mit Sozialpolitik befassen, ähm, überlegt, was würde eigentlich äh, für uns in Berlin, tatsächlich äh, diese Stadt nochmal sozialer machen und da haben wir uns gedacht, damit äh, hier nochmal ein bisschen äh, alle aufwachen, die vor dem Bildschirm sitzen, würden wir gerne ähm, nochmal Sebastian bitten, eine weitere Umfrage freizuschalten und zwar haben wir auch nochmal eine Umfrage zum Thema Sozialpolitik für euch ähm, und das ist auch wieder nur, dass ihr schon mal vorbereitet seid, ähm, eine zweigeteilte Umfrage, also ihr habt hier vier Antwortmöglichkeiten und bekommt gleich nochmal vier Antwortmöglichkeiten. Ähm, und das würde mich sehr interessieren oder uns sehr interessieren. Glaubt ihr, wir bräuchten mehr Unterkünfte für Obdachlose? Ähm, wir sollten mehr Geflüchtete aufnehmen. Wir brauchen die eine Schule für alle oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und solange ihr gerade noch abstimmt, möchte ich euch mal erzählen, dass wir immer noch knapp 200 Teilnehmer hier im äh, Webinar sind. Das heißt, es ist wirklich ähm, nach wie vor offensichtlich spannend, was unsere Gäste uns zu erzählen haben. Das freut mich sehr. Und der Großteil von euch hat jetzt gewählt. Deswegen würde ich diese Umfrage einmal schließen. Und da seht ihr auch tatsächlich äh, das, was Naika vorhin gesagt hat. Wenn man gute Sozialpolitik machen will, muss man in der Bildung ansetzen. Also langes gemeinsames Lernen. Ist, ähm, ist wichtig. Viele glauben auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, wobei da muss ich ja zugeben, dass es nicht unbedingt die Berliner Ebene, auch wenn Müller versucht hat, auf Berliner Ebene ein Grundeinkommen einzuführen. Aber dann würde ich jetzt nochmal zum zweiten Teil der Umfrage kommen. Da haben wir nochmal vier Antwortmöglichkeiten. Da geht es darum, bräuchten wir mehr günstige Wohnungen oder günstigere Wohnungen insgesamt, mehr Fairtrade-Angebote bräuchten wir günstigere kulturelle Angebote, denn auch da ist es ja so, dass manche Leute sich das gar nicht leisten können. Oder brauchen wir mehr Wohnraum und Infrastruktur, soziale Infrastruktur für ältere Menschen? So, jetzt hat hier auch der Großteil gewählt, glaube ich. Dann würden wir das ähm, abschließen. Und ihr seht ein sehr, äh, sehr deutliches Bild. Zwei Drittel von euch sagen, wir brauchen noch günstigere Wohnungen. Wir sind da in Berlin natürlich mit dem Mietendeckel, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber diese Antwort zeigt, dass wir auch noch Wohnraum, noch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Und die zweite, zweitstärkste Antwort ist tatsächlich mehr Wohnraum auch für ältere Menschen. Das ist... Ähm, ist ja häufig tatsächlich ein Problem, dass ältere Menschen kaum noch Wohnraum finden, der für sie auch geeignet ist und dann auch noch bezahlbar ist. Und auch soziale Infrastruktur für ältere Menschen fehlt uns häufig. Das ähm, finde ich nochmal einen ganz spannenden Aufhänger. Wir würden jetzt vielleicht in ähm, nochmal unsere sozusagen mehr oder weniger letzte Fragerunde vielleicht kommen, bevor wir dann nochmal eine kurze Abschlussrunde machen. Aber zumindest eine kurze Frage auch nochmal Richtung ähm, Richtung Sozialpolitik. Ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie sehr die Richtung Sozialpolitik ist. Ich habe sie aber so äh, interpretiert. Äh, das war nämlich auch eine Frage aus dem Publikum. Haben wir eigentlich aus der Corona-Krise etwas gelernt oder machen wir danach weiter wieder vor? Und ähm, wie gesagt, ich habe äh, hab diese Frage bei Sozialpolitik einsortiert und weiß gar nicht, ob sie so gemeint war. Also äh, dem Fragesteller, falls ich es falsch gemacht habe, verzeih mir bitte. Ähm, aber was würdet ihr dazu sagen? Was... Was können wir als Berlin aus dieser Krise lernen und ähm, gibt es etwas, was wir besser machen können als, also, oder was wir jetzt in der Krise besser gemacht haben und können, können es dann auf Dauer auch umstellen? Fällt da einem von euch was ein? Ich, ich mache es kurz. Wir können vielleicht nachher ja noch mal einen Link äh, verschicken. Wir haben ja auf dem, also sagen wir so eine meiner letzten Aktionen im Wuppertal-Institut Ende April war ja so ein Papier äh, mit den Stadtforscherinnen und Forschern äh, zu diesen Potenzialen der Post-Corona-City aus Nachhaltigkeitsbereich. Wir haben das so unter drei Formeln gepackt. Äh, was haben wir denn eigentlich gesehen? an so Phänomenen, die sich auch für den Nachhaltigkeitsdiskurs nutzen lassen. Und haben das unter so eine Dreiheit von näher, öffentlicher und agiler gepackt. Und das sind Phänomene, die sich jetzt natürlich schon wieder abschwächen, aber wo es darum geht, das politisch auch zu stabilisieren. Ne? Und Nähe, das ist das, was wir gemerkt haben, an neuer Solidarität in den Quartieren, diese Sensibilisierung für lokale Wirtschaftskreisläufe, unter öffentlicher, in diese ganz andere Akzeptanz, eben auch für Daseinsvorsorge aus öffentlicher Hand. Und eben der Bereitschaft äh, und einer ganz anderen Blick auch für das, was eben ähm, dann in der Daseinsvorsorge eben nicht nur rein marktlich organisiert wird. Und bei dem Agiler, das reicht ja von ähm, äh, wirklich auch dieser Beweglichkeit in einem ganz anderen Bild, mit dem auf Stadtverwaltung geschaut wird, zu der Bedeutung der kreativen Szenen in den Städten für eine, eine Stadtentwicklung, bis dann auch hin in zu solchen innovativen und schnell auf den Weg gebrachten Lösungen wie in der Mobilität. Und ich glaube, es lohnt sich, sich all diese Phänomene anzuschauen und zu sehen, wie man die jetzt auch für die Nachhaltigkeitsdebatte äh, nutzt und, und verstärkt. Weil wir haben einfach viele Veränderungsgeschwindigkeiten und Intensitäten erlebt, die wir, um, die wir in der Klimadebatte immer wieder ringen. Und äh, die lassen sich durchaus auch fruchtbar machen. Aber ich höre an dem Punkt einfach mal auf. Wir haben dann äh, relativ umfassendes Papier auch zugemacht und ich kann einen Link in den Chat dazu geben, wenn das interessiert. Ne? Ich würde vielleicht auch gerne einmal kurz sagen, also wenn, wenn ich mir jetzt die Umfragen von eben anschaue, dann, dann würde ich schon jetzt auf Basis dessen mal zusammenfassend sagen, das Herz der Berliner Grünen schlägt links, zumindest war das jetzt so der Hinweis aus den beiden letzten Umfragen und deswegen glaube ich, dass dort schon ein Ankerpunkt gelegt ist, wenn man jetzt in die Richtung, also das ist natürlich jetzt kein repräsentatives Tempel, ich weiß ja nicht, wer hier teilgenommen hat heute, aber ähm, ich glaube, das ist ein guter Hinweis dafür, weil ja gerade in dieser ähm, Rot-Rot-Grün-Regierung, viel in der Hinsicht, Stichwort Mietpreisbremse, aber auch Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Das sind ja Themen gewesen der letzten Jahre. Wenn wir das jetzt mit Corona verknüpfen, würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich alle als Bürgerinnen mitbekommen, die Debatten darum, um die Kategorie systemrelevante Berufe oder systemrelevante Menschen und festgestellt, dass zunächst deutlich wurde, dass Frauen, sehr stark in systemrelevanten Berufen tätig waren. Für jeden, der möchte, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat dazu ein sehr, sehr äh, gutes Papier veröffentlicht, relativ am Anfang der Corona-Krise. Und wir haben vor zwei Wochen die Zahlen gerechnet für Migrantinnen in systemrelevanten Berufen und auch dort festgestellt, dass die überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten sind. Und damit ist nicht nur das gemeint, was man sich automatisch vor Augen führt, dass sie natürlich stark in der Pflege sind, dass sie stark in Paketzustellungsdiensten, ich meine, wir alle haben in Corona-Zeiten äh, uns also Sachen zustellen lassen, da äh, dass jeder, der die Tür geöffnet hat, kann wahrscheinlich äh, selber gesehen haben, dass jeder Zweite dort migrantisch war, der einem die Sachen geliefert hat und trotzdem arbeiten musste, während wir im Homeoffice sitzen konnten. Aber auch in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Zahnmedizin sind sie überproportional vertreten gewesen. Das heißt, wenn wir aus Corona lernen wollen, wie diese Systemrelevanz mit gleichzeitig prekären Arbeitsverhältnissen korreliert, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns das als Gesellschaft weiterhin leisten können, auf dem Rücken der ärmsten Gruppen unser System erhalten zu können. Und ähm, das ist vielleicht was, was wir mitnehmen sollen, dass wir das Ganze mit dem Thema Arbeit mehr verknüpfen. Und ich wollte eine Sache noch zu Helena sagen, weil ich den Punkt sehr, sehr wichtig und richtig fand und weil man damit ganz oft Bewegungen spaltet, dass man dann sagt, ihr seid ja einfach nur weiße bürgerliche Kinder, das ist euer Thema, ihr könnt euch das leisten. Ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist, zu sagen, dass Aktivismus etwas ist, was man sich leisten können muss, und dass man sehr wohl in der Lage ist, das hast du ja auch gesagt, das zu verknüpfen mit einer Vision von einer gerechteren Struktur. Und mein Beispiel ist immer, Karl Marx war auch ein bürgerliches Kind. Und hatte sozusagen aus dieser Möglichkeit heraus ein Manifest für die geschrieben, die keine Teilhabe hatten und damit die Welt revolutioniert. Wenn man das nicht aus den Augen verliert und nicht nur seine eigene Zielgruppe anschaut und nicht abwertend ist gegenüber denen, die sich gerade dieses progressive Denken nicht leisten können, dann ist das, glaube ich, das Ziel jeder sozialen Bewegung. Man muss sich nicht permanent Vorwürfe machen, sondern kann genau mit dem Kampf dann auch anschlussfähig sein. In ja, diesem Zusammenhang muss ich natürlich an den Wuppertaler Textilfabrikanten Sohn Friedrich Engels erinnern, der seinen 200. Geburtstag dieses Jahr äh, feiert und auch ein Bürgerlicher war, der, der entscheidend damit dazu beigetragen hat, dass Marx unter seinen dann doch sehr prekären Verhältnissen in England überhaupt weitermachen konnte. Ich finde es gut, dass wir langsam zu Marx und Engels kommen. Ja, das, äh, ja gibt all uns bürgerlichen Kindern, die wir bei den Grünen wahrscheinlich auch stärker vertreten sind, als wir manchmal selber wahrhaben wollen. Aber das gibt uns ja allen Hoffnung und das ist gut. Und das gibt uns eine gute Startmöglichkeit ins nächste Jahr und ist Motivation und Herausforderung für uns. Wir würden jetzt langsam, wir sind schon etwas über der Zeit leider. Also die Zeit mit euch ist wirklich unfassbar schnell vergangen. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Runde und wir würden trotzdem, bevor wir ganz zum Schluss kommen, gerne eine ganz kurze Abschlussrunde machen. Und wir haben dafür eine Frage an euch, die würde ich einfach der Reihe nach jedem von euch einmal quasi stellen. Und ähm, die Frage ist, wenn du ein grünes Wahlplakat 2021 gestalten dürftest. Ihr wisst, Wahlplakate sind jetzt keine Romane, die man da drauf schreiben kann, sondern es ist eine kurze Forderung, wenn du ein grünes Wahlplakat gestalten dürftest im Wahlkampf 2021 in Berlin, was würdest du da drauf schreiben? Ähm, vielleicht machen wir es in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir die Eingangsrunde gemacht haben. Das heißt, äh, Helena, du würdest anfangen. Ähm, ich glaube, ich würde äh, ein, äh, gerne klare Ziele draufschreiben, weil mich stört tatsächlich und sind die Grünen natürlich nicht die Einzigen, immer mal wieder Wahlverkarte mit irgendwie schönen Vorhaben und tollen Wörtern, die hören sich auch immer gut an, aber ich würde äh, netto02030 auch so ein schönes Freismerkant schreiben. Das ist eine gute Herausforderung, netto02030. Matthias, was würdest du schreiben? Ähm. Hm. Ich glaube, sowas wie wir bleiben fresh. Wir haben schon viel geschafft und wir machen trotzdem weiter und hören noch lange nicht auf. Sowas in dieser Richtung. Und der, vielleicht der zweite, zweite Idee noch. Diese ganze Diskussion, die wir gerade hatten, fand ich sehr, sehr interessant, weil es immer so, so, so, als, so, so sehr in diesen Klischees halt ist. Ne? Die Grünen machen nur Sozialpolitik. Ich denke immer so, die Klischees, die man über uns in der sozialen Arbeit hat, ne? wir tragen Pullover und trinken Kaffee und sehen völlig schlumpfig aus, würde ich sagen, trifft auf mich halt überhaupt nicht zu. Und, ähm, ähm, und quasi da vielleicht so, so, so hingehen in diese Richtung, obwohl wir nicht müssten. Ähm, Müssen wir trotzdem, nämlich diese Stadt lebbar machen. Auch sehr schön, vielen Dank. Dann Uwe, was würdest du drauf schreiben? Kopierst du einfach Wuppertal oder hast du für uns eine eigene Idee? Ich sagen ja, jetzt, auch von der Linie her ein bisschen Wuppertal würde ich kopieren. Also ihr könnt euch ja anschauen, wie das ausgeht. Aber die, ein Berlin verbindet ist, glaube ich, ein Clay mit, wo man viel mitspielen kann. Ne? Also in, in der Verbindung von Themen, Verbindung der Gruppen, Organisation von Teilhabe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein zukunftsfähiges Berlin ausmacht, dass es schafft, diese Zukunftsherausforderungen wirklich in aller Kraft anzugehen und dabei diese Stadtgesellschaft nicht auseinanderfliegen zu lassen. Dankeschön. Und last but not least, Naika, was würdest du auf unser Wahlplakat schreiben? Also ich glaube, ich würde generell gerne äh, mal in, irgendwann darüber nachdenken, mh, ob man nicht über sowas wie einen progressiven Kommunismus nachdenkt. Aber das würde ich jetzt vielleicht nicht für ein Wahlplakat der <lacht> Grünen empfehlen, äh, sondern äh, vielleicht dann doch eher ähm, ein bisschen konservativer und sagen, ich würde sowas wie erinnern an Artikel 3 Grundgesetz und da steht drin, das ist der Gleichheitsgrundsatz Und da steht drin, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Rasse, das steht da noch drin, obwohl wir gerade mit vielen eine Petitionen unterschrieben haben, dass das Wort rauskommt, eben, dass eben kein Mensch aufgrund unterschiedlicher zugeschriebener Sachen benachteiligt werden darf oder echter Ungleichheiten. Also ich wäre für den Artikel 3G, den größer zu machen. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Auch von mir vielen Dank äh, für diese wunderbare Runde, äh, auch für das tolle Abschlusswort, äh, äh, auch mit dem Artikel 3 Grundgesetz. Das freut mich sehr. Ähm, ich danke euch. Ich danke den über 200 äh, Leuten, die die ganze Zeit zugeguckt haben. Es waren sogar ein bisschen mehr, weil ja welche gekommen sind und welche nicht, aber in der Spitze. Waren einmal insgesamt Monate insgesamt da. Ich glaube, dann müssten es aber mehr gewesen sein. Es war total spannend. Es war ein super Auftakt für uns in den äh, Wahlprogrammprozess. Ich glaube, wir haben da wirklich viele mitgenommen. Ähm, danke, Uwe, dir auch. Auch nochmal dieses mit dem Verbindenden und wie wir die neuen Sachen reinbringen können. Auch an Helena, dass wir da diese äh, ganze uns auch mit der Klimasache nun mal deutlich reingeschrieben hast und bei Matthias auch die Danke dann das soziale und auch dass wir die Gruppen nicht vergessen dürfen, die vielleicht nicht immer nur die stärkste Lobby haben und bei Neika dein starker Kampf für offene Gesellschaft. Ich glaube, das werden wir alles mitnehmen und bei uns auch ins Wahlprogramm schreiben und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt... Danke auch, dass wir euch zu euch privat nach Hause gehen durften. Das ist ja jetzt immer so ein bisschen in den Webinaren so eine persönliche Einladung. Und ich haben Unsere Hintergründe haben ein bisschen geschummelt. Aber <lacht> euch allen einen wunderschönen Abend noch, ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören und bald weiter zum Weiterdiskutieren, wenn dann die Programme direkt vorliegen. Super. Danke vielen Dank, euch. alles Gute. Tschüss, Tschüss. vielen Dank. Ciao.